Wir diskutieren jetzt hier in diesem Workshop ähm, weiter in der Achse ähm, Demokratisierung und Umbau von Institutionen und ähm, haben für den ersten Teil ähm, uns überlegt, dass wir jetzt dieser Frage ein bisschen näher auf den Grund gehen, wie kann das eigentlich aussehen, also wie können wir alternative Sorgepraxen entwickeln, wie müssen die aussehen? was brauchen wir dafür für Erfahrungen und dann aber eben auch, wie schaffen wir es, die sozusagen transformativ in die Gesellschaft hinein auszuweiten. Und ähm, dafür haben wir ähm, drei Gäste, Gästinnen. Ähm, ich fange mal an mit Maik. Ähm, Mike Laufenberg ist ähm, Soziologe und forscht am Arbeitsbereich politische Soziologie in, an der Uni in Jena zu den ähm, Schwerpunkten Wohlfahrtsstaatsforschung, kritische Gesellschaftstheorie, CARE, soziale Reproduktion, soziale Bewegung, Queer Theory und Geschlechterforschung. Und ähm, wir waren schon im Netzwerk CARE Revolution zusammen, ähm, auch mit Sarah zusammen, ähm, aktiv. Und äh, Mike ist seit Mitte der 90er Jahre in unterschiedlichen Bereichen äh, aktiv. Globalisierungsbewegung, LGBTIQ-Aktivismus und äh, queerfeministische, politische Zusammenhänge. Und du erzählst uns, Jetzt, also ich stelle euch erst kurz alle vor und dann legen wir los. Und Mike ähm, erzählt uns was über das Konzept der Caring Communities und inwiefern das äh, sozusagen ein Ansatz sein kann, wo wir, genau, wie wir überlegen, äh, zu anderen veränderten, neuen Care-Praxen zu kommen. Genau, äh, links von mir, Sarah Schilliger. Ähm, Sarah ist auch Soziologin am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung an der Uni in Bern und sie forscht zurzeit in einem internationalen Projekt zu städtischen Bewegungen und solidarischen Infrastrukturen in den Feldern Wohnen, Migration, Care, unter anderem mit Muna Marufi, die eben hier oben saß und jetzt hier unten. Ähm, genau. Und, ähm, genau. Sarah ist außerdem im wissenschaftlichen Beirat der Rosa-Luxemburg-Stiftung ähm, und aktiv in vielen verschiedenen Feministischen Zusammenhängen, eben wie gesagt, habe ich schon gesagt, Care Revolution-Netzwerk auch und ähm, feministischen Streikbewegungen und ähm, vor allen Dingen auch in der Solidarischen Stadtbewegung in Bern und setzt sich dafür diese City-Card-Sachen ähm, auch ein. Genau, und die dritte Person, die wir eigentlich eingeladen hatten, die aber heute nicht, also an dem Wochenende nicht konnte, ist Tina Hauptner und äh, auch Dritte ähm, Panelistin ist Soziologin, ähm, ebenfalls in Jena an der Uni und arbeitet auch dort zu, also ist Tina Haubner, genau, und ähm, ist, ich weiß nicht, ob ich das gerade schon gesagt hatte, und ähm... Genau, arbeitet dort auch zu Wohlfahrtsstaat und sozialer Ungleichheit. Und ihr Hauptinteresse liegt auf dem breiten Spektrum irregulärer Arbeitsformen wie unbezahlter Sorgearbeit, freiwilligen Arbeit und informeller Arbeit. Und 2017 ähm, hat sie ähm, ihre DISS geschrieben zur Ausbeutung im Pflegesektor. Und 2021 ähm, dann zusammen mit Silke van Dijk ein Buch, ähm, das heißt Community Kapitalismus. Das werden vielleicht einige von euch schon gehört haben. Und zu dem Thema hatten wir sie auch heute eingeladen, weil das quasi sozusagen Das Gegenstück zu der Frage ist, wie können wir eigentlich neue care entwickeln, guckt sie ähm, quasi auf äh, die Art und Weise, wie der Kapitalismus momentan veränderte Care-Praxen äh, sich zu Nutzen macht und was wir darüber wissen müssen, um mit unseren Veränderungsbestrebungen äh, nicht in die Falle zu tappen. Und äh, da Tine eben nicht, komm, also nicht nach Bremen kommen konnte an dem Wochenende, war sie so nett, äh, die quasi zwei Inputs, um die wir sie gebeten hätten, jetzt auf diesem Panel als Video aufzunehmen. Und ähm, deswegen machen wir jetzt hier so ein hybrides Podium. Also erst reden die, dann Tine und, genau. und ähm, ich hoffe, dass das dann mit dem Film klappt und dass ihr weiterhin so geduldig seid, wie auch bisher schon. <lacht> ähm, super. Mike, schön, dass du da bist. Freue mich ja auch. Ähm, ja, steig doch einfach mal ein. Was sind Caring Communities? Ähm, genau, also wir haben eigentlich gedacht, hm, ich, sag einen, ich, genau, ich sag doch nochmal ein bisschen eine Anmoderation. Wir haben zwei ähm, Runden uns überlegt und zwar werden wir in der ersten Runde ähm, erstmal so die verschiedenen Perspektiven und Positionen vorstellen und in der zweiten Runde dann eher über sozusagen Widersprüche, Herausforderungen und die Frage, wie kommen wir da eigentlich weiter ähm, diskutieren. Und ähm, genau, also Mike hatten wir gebeten oder genau, dich würde ich jetzt bitten, ähm, wir haben ja eben schon auf dem Panel viel über diese familiarisierte Sorge gesprochen und dass eben Familie nach wie vor die zentrale Instanz für Sorgearbeit ist. Und gerade für Personen, die sich nicht in heterosexuellen Kleinfamilien und auch nicht in nicht-heterosexuellen Kleinfamilien organisieren wollen, ist diese Frage, was können eigentlich andere Care-Praxen sein, natürlich super zentral. Und gerade deswegen gibt es gerade in der queerfeministischen ähm, Debatte dazu viele Konzepte, unter anderem das von Caring Communities. Du hast dazu sehr viel geforscht und ähm, genau, erzählt uns doch mal, worum es da geht. Ja, also vielen Dank. Ich freue mich sehr, Teil dieser Diskussion sein zu dürfen. Und ich steige auch direkt ein. Und ich dachte aber, dass ich vielleicht, bevor ich etwas über konkrete Ideen von Caring Communities spreche, erst mal ein bisschen erzähle, was eigentlich meine Perspektive darauf ist, sozusagen. Noch mal so ein bisschen rauszuzoomen, erst, bevor ich dann reinzoomen möchte. Und Barbara hat es gerade schon angesprochen, dass sozusagen die Institution der Familie ja in der Privatsphäre, in kapitalistischen Gesellschaften eben die Instanz ist, über die sozusagen Care und soziale Reproduktion auch zwischen den Generationen sozusagen organisiert ist. Und dann gibt es natürlich den Staat, der ebenfalls Care-Verhältnisse reguliert und steuert und ordnet. Und es ist sozusagen meine, erstmal meine ganz grobe, äh, mein ganz grober Blick auf dieses Phänomen, dass wir es ja in kapitalistischen Gesellschaften zuallererst mit einer gravierenden Enteignung zu tun haben. Von äh, Care-Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, über die wir ähm, selbstständig ähm, verfügen können, die wir ähm, autonom organisieren können, äh, über die wir mitentscheiden können. Und ich glaube, aus der Perspektive der Care-Communities ist es interessant, darüber nachzudenken, dass es beispielsweise bei einer Kritik an der Familie als Care-Institution eben ja nicht nur darum geht, dass da die ganzen Care-privatisierten ähm, und auch teilweise eben naturalisierten, unbezahlten, abgewerteten ähm, Formen von Care-Arbeit in ähm, vor allem Formen von vergeschlechtigter, feminisierter ähm, Arbeit ähm, veräußert werden, sondern die Familie ist darüber hinaus aber ja auch trotzdem ein Herrschaftsverhältnis. Das ist eine sehr gewaltförmige Institution und äh, in der feministischen Auseinandersetzung mit der Familie war das ja auch immer ein ganz wichtiger zentraler Punkt, eine Kritik an ähm, eben der, der Organisierung in ähm, privatisierten familiären Einheiten, die genau das vernachlässigt, also dass natürlich insbesondere, wenn es noch zu ökonomischen Formen von Prekarität kommt, finanzieller Stress, ja, die Familie eine Instanz ist, die sozusagen sich ähm, abschottet gegenüber der Öffentlichkeit, da findet ganz viel statt, in das wir überhaupt keinen Einblick haben. Und vor allem aber wird, wird in der Familie, ähm, werden auch Ressourcen gebündelt, ja. Ähm, natürlich, je nach Klasse sind die nochmal ganz unterschiedlich ähm, groß oder zuverlässig, aber in der Familie werden Ressourcen gebündelt und nicht alle haben ähm, auf diese familiären Ressourcen auch ähm, einen, einen Zugriff, äh, sei es, weil sie ähm, aus ihren Familien verstoßen werden, vielleicht weil sie queer sind, weil sie trans sind, ähm, weil... Ähm, die Gründung von Familien ihnen erschwert wird, dass vor allem ähm, bei Personen, die von Rassismus betroffen sind, die ähm, sozusagen aufgrund von repressiven Migrationsregimen eben so etwas wie eine Kleinfamilie, die an einem Standpunkt sozusagen ähm, sich aufhält und dort füreinander sorgen kann, die das nicht erfahren in ihrem Alltag oder nur sehr erschwert. Und das sind auch ganz wichtige Perspektiven, die wir, glaube ich, mitbedenken müssen. Und genauso geht es um den Staat. Also der Staat ist sozusagen eine wichtige Instanz, es ist ein Herrschutzverhältnis, verfügt über Institutionen, auch repressive Institutionen, aber nicht nur, auch klar über ganz viele andere Institutionen die sozusagen steuern und regulieren, welche Formen von, von Care, von Care-Ressourcen eigentlich wem zur Verfügung stehen. Und deswegen kann es eben uns ja auch nicht nur darum gehen zu sagen, okay, wir kämpfen dafür, dass sozusagen jetzt mehr Care-Ressourcen seitens des Staates zur Verfügung gestellt werden, sondern wir müssen natürlich auch gucken, mit was für ähm, sozusagen Formen von, von Kontrolle und Macht des Staates über uns, über, über die Gesellschaft, über Individuen, wäre das denn dann verbunden? Und äh, deswegen denke ich, ist diese Vergesellschaftungsperspektive total spannend, interessant, mit diesem Konzept der Caring Communities zusammenzudenken. Denn bei Caring Communities geht es ja erstmal im Grunde ganz grundsätzlich darum, dass Menschen in ihrem Alltag füreinander sorgen, ähm, sich gegenseitig unterstützen, und das ähm, sozusagen jenseits der Frage, ob sie verwandt sind miteinander, äh, ob der Staat das anordnet oder ob sie dafür Geld bekommen. Und darüber hinaus aber gibt es ja ganz unterschiedliche Formen von Caring Communities. Also das finde ich auch nochmal wichtig. Es ist sozusagen jetzt nicht, glaube ich, so ein, so ein Modell, ähm, das wir jetzt einfach heranziehen können, ähm, nachdem dann alles irgendwie gut funktioniert, sondern die Caring Community ist geistert sozusagen durch alle möglichen, Traditionen irgendwie des Denkens, der politischen Philosophie, aber auch der der politischen Praxis. Es gibt in kommunitaristischen Formen, also republikanische Ideen von der Zivilgesellschaft, die sozusagen Aufgaben übernimmt, damit der Staat sie nicht machen muss oder soll. Es gibt natürlich christliche Gemeinwesen, haben auch Vorstellungen von Caring Communities, ähm, und ähm, dann gibt es aber auch andere Formen, und das, sind, das ist vielleicht ganz wichtig, Also es gibt sehr viele Ideen, Vorstellungen von Caring Communities, die erstmal grundsätzlich aber nicht in Frage stellen, dass unsere Gesellschaft Sorge prinzipiell so organisiert, dass ähm, der Staat sozusagen über allem wacht und dass die, die Familien einen Großteil der Sorge übernehmen, dass aber dort, wo sozusagen diese Institutionen nicht zuverlässig sind und Lücken irgendwie auftreten, dass dort dann die Zivilgesellschaft quasi zusätzlich additiv dazukommen soll. Und diese, diese Lückenbüßer-Idee von Caring Community ist, denke ich, für uns nicht so eine spannende. Und das ist ja auch deswegen, warum wir diese Diskussion hier heute führen. Aber es gibt eben gerade in sozialen Bewegungskontexten auch ganz andere Ideen von Caring Communities, nämlich sozusagen sowas vielleicht wie eine Caring Community in Bewegung, ja, also die ähm, auch mit bestimmten Vorstellungen verknüpft ist, dass die gegebenen äh, Institutionen, in denen Sorgeressourcen gebündelt werden und äh, sozusagen auch die, die, die, ähm, ja, die Art, wie, die, wie Sorge aus, die Inhalte, aber auch die Form, wie Sorge ähm, ausgeübt wird, ähm, dort sozusagen festgeschrieben sind, dass das ähm, auch überwunden werden soll und ähm, ich denke, dass, also ich spreche da auch von Radical Care, weil das ein Diskurs ist, der jetzt auch in der Pandemie ähm, äh, teilweise äh, nochmal verstärkt aufgetreten ist, dass das Formen von, von Sorge füreinander sind, die eigentlich ähm, auch aus einer kritischen Distanz gegenüber ähm, Familie und Staat als sozusagen herrschaftsförmige Formen der Institutionalisierung von Sorgeverhältnissen versuchen, sozusagen Zwischenräume sich ähm, zu erkämpfen, zu erarbeiten, in denen äh, anders füreinander gesorgt werden kann. Und äh, in der Geschichte der sozialen Bewegungen aber gibt es dafür ganz unterschiedliche Beispiele schon. Also klar, in der feministischen Bewegung, in äh, LGBT-Kontexten, im Aids-Aktivismus, über den ich gleich auch noch ein bisschen mehr reden will aber auch in der in der Behindertenbewegung beispielsweise wo viele Erfahrungen gemacht wurden mit ähm, ja, entmündigenden diskriminierenden äh, staatlich institutionalisierten Formen äh, von Care aber auch familiäre Gewalt ähm, und ähm, genauso auch aber in äh, abolitionistischen Bewegungen also die stark verknüpft sind auch nochmal mit der Frage wie eigentlich sozusagen vorherrschende Institutionen, denen Sorge praktiziert wird, auch zusammenhängen eben mit einer Form von, von rassistischer Gewalt, die ausgeübt wird. Also ein Beispiel, wenn es um Fragen von Abolitionismus geht und die Frage, welche Institutionen wollen wir eigentlich und welche wollen wir auch überwinden, welche wollen wir aufheben, wären natürlich auch solche Fragen nochmal zu diskutieren, wie beispielsweise die die Jugendhilfe aktuell oder auch die Familienhilfe, ähm, auch sehr stark ähm, sozusagen bestimmten Bevölkerungsteilen, ähm, die, die das familiäre Leben sozusagen verunmöglichen. Und ähm, genau, und es gibt sehr viele andere Beispiele dafür auch noch. Ähm, die Frage war auch noch, ähm, wann eigentlich treten eben Caring Communities in Erscheinung? Und ähm, erstmal, glaube ich, können wir halt sagen, Caring Communities werden vor allem dann ja immer ähm, virulent und, und treten auf und dehnen sich aus, wenn sozusagen die existierenden Formen nicht ausreichen, damit Menschen ähm, sich in ihrem Alltag ähm, wirklich ja, erstmal umsorgt ähm, fühlen, umsorgt sind, aber auch für andere sorgen können, so wie sie das für angemessen hielten. Und die Ressourcen dafür nicht zur Verfügung stehen. Und ich glaube, das ist deswegen ein ganz ganz wichtiger Punkt äh, aktuell für uns in unserer ähm, gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation, weil wir nämlich feststellen, dass die Institutionen, die für einen langen Zeitraum äh, es bestimmten Bevölkerungsmehrheiten ermöglicht hat, ähm, ihre sozusagen ihre individuellen Formen des Sorgens zu organisieren mit allen Nachteilen. Also nehmen wir die patriarchale familiäre Sorge. Ja, wir wissen, es wurde feministisch aus guten Gründen irgendwie kritisiert. Wir haben es aber heute eben damit zu tun, dass sozusagen die Erfahrung, dass diese Institutionen nicht mehr ausreichen und zwar einmal die Familie, aber auch, und das ist sozusagen ja auch die staatlich forcierte, andere Herrschaftsfamilieninstitution, nämlich äh, die Lohnarbeit. Ja? Als sozusagen der, das Lohnverhältnis, als das die Grundlage, über die Menschen in der Lage sind, ähm, ihren, sich im Alltag zu reproduzieren und auch für andere zu sorgen, für die sie sich zuständig fühlen oder verantwortlich sind. Auch das ist für wachsende Teile der Bevölkerung keine Institution mehr, über die sie existenzsichernd sich reproduzieren können. Und das ist deswegen, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für uns, weil wir ja auch darüber diskutieren wollen, wie kommen wir raus aus so einer Idee von Caring Communities als etwas, das vielleicht in so kleinen Enklaven, in irgendwelchen Subkulturen verankert ist, hin zu eigentlich der Frage, wie das etwas sein könnte, was gesellschaftlich sozusagen größere Kreise zieht, mobilisierbarer ist, auch in andere Bereiche. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt. Also es sind nicht mehr nur, ich sag jetzt mal nur in Anführungsstrichen, ähm, Minderheiten, die ohnehin immer schon ausgegrenzt waren, ähm, stark marginalisiert waren, die sozusagen diese Erfahrung machen, dass ähm, der, dass, dass sozusagen die Gesellschaft ihnen sorglos gegenübersteht, dass der Staat ihnen gegenüber sorglos gegenübersteht, sondern diese Erfahrungen teilen immer mehr, ähm, bis sozusagen eben in die Kreise, die früher mal als gesicherte Arbeiterinnenklasse ähm, galten ja, und auch profitiert haben eben von bestimmten Kompromissen in früheren Zeiten. Und ich glaube, die Herausforderung von uns, von, für uns ist aber auch, dass natürlich das nicht nur wir sehen, also auf der Linken, sondern dass die Rechte das auch sieht und dass im Grunde Ressentiments mobilisiert werden, genau über diese Ängste ähm, sozusagen äh, entsichert zu sein. Ja? Also diese Ängste sozusagen an Stabilität, an Sicherheit, an Planbarkeit zu verlieren. Und ähm, das ist noch vielleicht nur zum Abschluss ähm, noch ein anderes wichtiges, über den aids rede ich vielleicht später noch, wenn es um konkretere Formen geht, das ist glaube ich noch eine, eine wichtige grundsätzliche Herausforderung für uns. Caring Communities sind eben an sich nicht irgendwie äh, perfekt, ideal, sie sind nicht irgendwie an sich das Gegenteil von Herrschaft. Ähm, auch die Rechte verfügt über Vorstellungen von Caring Communities. Ja? Auch der Rassismus, auch der Nationalismus, auch der Rechts. Populismus arbeiten mit Ideen von sorgenden Gemeinschaften, wie wir wissen, eben hochgradig exklusiv, äh, hochgradig ähm, herrschaftlich ähm, durchzogen, ähm, trotzdem ist das eben etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, dass eine Caring Community nicht einfach so ein antagonistisches Gegenkonzept ist, auf das wir jetzt irgendwie aufspringen können, sondern es ist ein hoch umkämpftes sozusagen Terrain, ja, und die Frage, was soll das eigentlich sein? Und ähm, was wären eigentlich emanzipatorische äh, Formen von, von, von Caring Communities? Also die auch sozusagen Emanzipation, die mehr Selbstständigkeit, Freiheit ähm, sich aufgehoben fühlen, auf einer individuellen Ebene, aber auch auf einer kollektiven Ebene ermöglichen. Das ist, glaube ich, die große Frage, die über allem steht. Ja, super, Mike, vielen, vielen Dank. Ähm, ich fand jetzt vor allem nochmal der Hinweis darauf, dass es eben nicht um marginalisierte Communities geht, sondern dass das sozusagen etwas ist, was ja, wo uns die Krise sozusagen in die Mitte der Gesellschaft ähm, führt mit der Frage. Das fand ich jetzt auch noch mal total hilfreich für die Diskussion. Danke. Ähm, Sarah? Machst, machen wir genau. Du machst, du beschäftigst dich ähm, schon, also mit Tick Themen habe ich ja vorhin schon gesagt, aber eben so durchgehend ist mein Eindruck zumindestens ähm, immer wieder mit der Frage dieser unbezahlten Sorgearbeit und was wir da, also wie wir die eigentlich auch ins Zentrum unserer politischen ähm, Kämpfe rücken können oder das ist ja auch eine gemeinsame Frage von vielen von uns. Und vor kurzem hast du ähm, einen Text dazu geschrieben, ähm, warum es, ein, also warum wir auch dieses Konzept von Infrastrukturen auf dem städtischen Raum warum dann ein erweitertes Konzept städtischer Infrastrukturen brauchen und da auch Debatten, Kämpfe und auch verschiedene Disziplinen zusammenbringen können. Also zum Beispiel Stadtforschung, queertheoretische Debatten auch zu Intimität im städtischen Raum, ähm, Care-Diskussionen. Darin ging es unter anderem um die Frage, die wir vorhin auch schon angesprochen hatten, dieses Verhältnis von Alltagspraxen und Infrastrukturen. Und jetzt, genau, ich wollte dich einfach bitten, ob du ein bisschen darüber uns ähm, erzählst. Also warum ist es produktiv, städtischen Raum, Infrastrukturen und Sorge miteinander zu diskutieren? Und ähm, genau, wie können wir auch dieses Verhältnis Infrastrukturen-Sorgearbeit, also unentlohnte Sorgearbeit, nochmal besser verstehen? Ja, vielen Dank, Barbara. Ich denke, wir brauchen ja für unsere politische Praxis ähm, geeignete Analysewerkzeuge und äh, Werkzeuge, die eben imstande sind, den Blick zu schärfen auf ähm, die Ra Realitäten, in denen wir äh, leben, mit denen wir in unserem Alltag konfrontiert sind, um diese dann auch natürlich politisieren zu können und, und verändern zu können. Und auf der Suche nach solchen Instrumenten, Analysewerkzeugen, die geeignet sind, sind mir eben zunehmend ähm, Lücken aufgefallen, sind mir Leerstellen aufgefallen in den gesellschaftstheoretischen Debatten, die ich eigentlich grundsätzlich interessant finde, die auch kritisch sind und einen kritischen Anspruch haben. So machte sich zum Beispiel bei mir ein Unbehagen breit und eine zunehmende Unzufriedenheit, als ich mich mit dem Konzept der sozialen Infrastruktur mich etwas genauer auseinandergesetzt habe. Zum Beispiel in der Debatte um die Alltagsökonomie, die Foundational Economy oder auch in der Debatte, die hier auch in der RL Rosa Luxemburg Stiftung geführt wird, mit dem Infrastruktursozialismus. Diese Konzepte nehmen ja in Anspruch eigentlich eine, eine gesellschaftliche Perspektive zu liefern für eine gute Daseinsvorsorge, für ein, ein gutes Leben für alle. Aber tatsächlich ähm, beschränken sie sich eben meist auf einen ganz spezifischen Teil ähm, eben dieser Daseinsvorsorge, auf die professionalisierte, auf die bezahlte ähm, Sorgearbeit. Und blenden dabei eigentlich einen unglaublich großen Teil dieser Arbeit, dieser lebensrelevanten ähm, Arbeit äh, und Daseinsvorsorge aus. Eben diese unbezahlte Care-Arbeit, sei es in der Familie, sei es in Caring Communities, sei es in äh, Wohngemeinschaften, in Nachbarschaften, ähm, sei es aber auch eben in selbstorganisierten Strukturen, Initiativen. Das kommt eigentlich da kaum vor und wenn es vielleicht mal erwähnt wird, dann in einer Klammer, so als es gibt dass auch noch so diese informellen Hilfsstrukturen so. Und das ist mir einfach aufgefallen und ich denke, da wird einfach übersehen, dass ähm, ja eben, wie ich gesagt habe, die Dimensionen werden übersehen, dass es sich da um einen absolut relevanten Teil ähm, der Sorgeökonomie handelt. Und zwar, wenn wir die Zahlen anschauen, für die Schweiz gibt es ganz genaue Zahlen, ist der, der Teil, der unbezahlt geleistet wird, größer als der Teil, der bezahlt geleistet wird. Also ein Löwenanteil der care wird unbezahlt geleistet. Und eine ähnliche, ein ähnliches Unbehagen hatte ich bei dem Studium von Stadtforschungs, kritischen Stadtforschungskonzepten, also wo häufig dann das Wohnen auf der einen Seite und das Arbeiten auf der anderen Seite auch so auseinanderdividiert wird, als getrenntes Ferngesehen werden und eben auch wieder ignoriert wird, dass ja in den Wohnungen und im Wohnumfeld ähm, ganz viel Arbeit geleistet wird. Und zudem denke ich auch häufig, dass eben dieses, diese Vorstellung da mitschwingt von so einem autonomen Subjekt, das ähm, meistens männlich gedacht wird, als ein autonomes Subjekt, das frei ist von jeglichen Care-Verpflichtungen und vermeintlich auch frei von Care-Bedürfnissen. Also dass sogar in der Recht auf Stadtforschung teilweise eben das überhaupt nicht ähm, ähm, mitgedacht wird, dass wir ja eigentlich alle sozusagen auch eben care ähm, bedürftig sind und care verantwortung irgendwann auch übernehmen. Und mit diesem Konzept der Care-Infrastruktur, der städtischen Care-Infrastruktur, denke ich, können wir diese Lehrstellen bearbeiten. Also erstens ist mal wichtig, dass wir ein breites Verständnis von Care haben, ähm, dass eben alle Aktivitäten umfasst für ein gutes Leben. Das bezieht sich nicht nur auf unseren Körper, bezieht sich nicht, nicht nur auf physische Aktivitäten, sondern ist eben viel umfassender, es bezieht sich auf menschliche Beziehungen, die unser ganzes Leben, unseren ganzen Alltag durchdringen, weil eben alle Menschen Care brauchen, niemand autonom ist äh, und auch die Sorgebedürfnisse nicht immer gleich sind. Und ich denke, wichtig ist auch an diesem Care, an diesem breiten Care-Verständnis, dass wir Care als eben eine kollektive Praxis auch sehen, als Fundament auch einer solidarischen Gesellschaft ähm, sehen und ähm, nicht zuletzt eben auch als ein sich kümmern, nicht nur um politische Institutionen, sondern auch um die Umwelt und um die Natur. Also dass auch diese Dimension dazu gedacht wird. Das ist zu diesem Care in diesen Care-Infrastrukturen. Und der Infrastrukturbegriff, denke ich, ist auch auszuweiten und zu verstehen eben ähm, in einem praxiologischen Sinn, ausgehend von den Praxen und ähm, als eben die ähm, Bedingungen, die, die, die materiellen Bedingungen, die räumlichen Bedingungen, die sozialen Bedingungen, die eben städtisches Leben, gutes Leben ermöglichen. Das heißt, städtische Care-Infrastrukturen werden eben dann nicht nur gebildet durch diese öffentlichen ähm, kommunalen Care-Institutionen, sondern beziehen sich umfassender auf ein, man kann sich vorstellen, wie ein Netzwerk in der Stadt, ein Netzwerk ähm, von verbundenen Sorgepraxen und Beziehungsweisen und ein sehr verzweigtes Netzwerk, das eben auch nicht nur verschiedene Menschen verbindet, sondern eben auch verschiedene Orte, in der Stadt verbindet. Also Care wird einerseits als bezahlte Arbeit geleistet auf einem kommerziellen Markt, dann aber auch ähm, eben in öffentlichen Infrastrukturen, Krankenhäusern, Kitas, Schulen, Pflegeheimen, ähm, Unterkünften für Geflüchtete und so weiter. Umfasst aber eben auch ganz unterschiedliche Schauplätze äh, wie eben die Küche, das Wohnzimmer. Der Park, der Spielplatz, das Nachbarschaftszentrum, die Brache mit dem Urban-Gardening-Projekt oder eben auch ganz verschiedene Räume, in denen Menschen solidarische bzw. miteinander pflegen. Und ein solches Konzept, denke ich, erlaubt es dann auch, eben diese Grenzziehung zwischen öffentlich und privat ein Stück weit auch aufzubrechen. Und es, äh, es erlaubt auch ein Zusammendenken von, von, von bezahlter und unbezahlter Care-Arbeit und... Äh, das denke ich, ist ähm, ganz zentral, weil diese Arbeit, die, ist, die muss ja einfach irgendwo geleistet werden und sie wird häufig einfach nur hin und her verschoben zwischen den verschiedenen Sphären. Also wenn zum Beispiel eben Infrastrukturen, öffentliche Infrastrukturen kaputtgespart werden, brüchig werden, wie durch ähm, die Privatisierung oder die Kommerzialisierung in den Krankenhäusern, die Fallkostenpauschalen, Menschen werden sehr früh wieder nach Hause geschickt, auch wenn sie noch nicht auskuriert sind. Äh, wer übernimmt diese Arbeit? Diese Arbeit wird ins Private zurückverlagert. Äh, man spricht von blutigen Entlassungen in der Schweiz. Ich weiß gar nicht, ob es das auch gibt den Begriff in Deutschland. Und die Frauen dienen dann wieder sozusagen, meistens sind es Frauen, die wieder als soziale Airbags sozusagen ähm, dienen und diese, diese ähm, äh, Folgen von diesen Sparmaßnahmen dann abfedern müssen, indem sie eben unbezahlte Arbeit leisten, ohne soziale Absicherung, häufig verbunden mit Zeitnöten, mit Stress und Überlastung und Erschöpfung. In Haushalten mit genügend finanziellen Ressourcen gibt es dann wieder eine Verschiebung, also dass man dann halt auf kommerzielle ähm, Dienstleistungen sich stützt oder eben ja sozusagen auch ähm, wieder äh, unterbezahlte, prekäre, meist weibliche und eben auch häufig migrantische Dienstleisterinnen ähm, äh, Anstellt, womit sich eben auch wieder diese Problematik ähm, des Weiterverschiebens und ähm, der Sorgeketten auch im transnationalen Raum ähm, zeigt. Und ich denke, eben dieser, ganz, dieser Blick auf das Ganze, auf dieses Ganze der Care-Ökonomie, das ist absolut zentral, auch wenn wir eben über sorgende Städte nachdenken. Und wir müssen uns diese Dynamiken und dieses, diese gegenseitigen Abhängigkeiten von Stadtbewohnenden eben zum Ausgangspunkt nehmen. Und mit so einem Konzept von Care, Infrastruktur und dem Nachdenken über die Verbindungen um ähm, die Wechselverhältnisse zwischen bezahlter und unbezahlter Care-Arbeit liegt in meinen Augen auch ein zentraler Einsatzpunkt für die Politisierung. Also eben diese Analysewerkzeuge sollen auch natürlich dazu dienen, wie wir das auch sichtbar machen können, wie wir Care politisieren können und für eine breite feministische Care-Bewegung in der Stadt kämpfen. Und inspirierend für diese Politisierung sind in meinen Augen tatsächlich Erfahrungen auch hier, die wir gemeinsam gemacht haben mit dem Care Revolution Netzwerk, das sehr inspirierend war auch für uns in der Schweiz. Natürlich können wir ganz viel lernen von den Erfahrungen in Spanien. Das fand ich jetzt auch heute wieder ganz spannend am Eröffnungspanel Lateinamerika, die feministischen Streikbewegungen und auch in der Schweiz konnten wir im Kontext des, der, der feministischen Streikbewegung vor dreieinhalb Jahren eine riesige Mobilisierung hinkriegen. Wir sind ja meistens ähm, nicht so stolz in der Schweiz auf unsere großen politischen Umwälzungen. Wir können da nicht so viel bieten und da ist, läuft meistens. Ähm, nicht so viel Spannendes, aber jetzt in diesem Fall muss ich sagen, da ich mal feststellen: Wir hatten eine riesige Mobilisierung. Eine halbe Million Menschen sind Frauen vor allem sind auf die Straße gegangen am 14. Juni an diesem Frauenstreik. Und das hat was verändert und das hat aber auch aufgebaut eben auf diesen Thematisierung der unbezahlten Arbeit. Und ich glaube, da sind wir auch ein Stück weit ähm, haben wir dann natürlich viel Vorarbeit geleistet, indem eben das, äh, die, die Dimensionen der unbezahlten Fairarbeit sehr stark immer wieder ins Bewusstsein gerückt worden sind, die kritische Wissensproduktion sehr weit fortgeschritten war auch äh, in diesem Bereich, auch dank feministischen Ökonominnen und eben auch, ähm, ja, ich denke, äh, darauf dann aufgebaut, eben ganz verschiedene. Erfahrungen der, der Erschöpfung der in den, im Alltag, des Zeitstresses und so weiter auch politisiert wurden in diesen Kollektiven, die sehr lokal waren. Also es sind sehr lokale feministische Streikkollektive entstanden. Nicht nur in den Städten, sondern auch in den Dörfern haben sich ähm, Frauen zusammengetan und haben darüber diskutiert, was ist die Reform des Streiks und eben nicht nur in der Lohnarbeit, sondern eben auch Streik im Alltag. Und das ist, denke ich, diese Aktionsform des Streiks ist da sehr produktiv gewesen. Wir haben eine gemeinsame Sprache entwickelt und wir haben eben auch verbindende Perspektiven entwickelt. Und das ist, denke ich, auch eben das Zentrale daran. Also das heißt, dass eben zum Beispiel bezahlte und unbezahlte Care-Arbeiterinnen sich solidarisiert haben, gemeinsam auf die Straße gegangen sind und ich denke, Anja, die ist auch hier aus der Schweiz, ähm, wir haben gemeinsam etwas erlebt, das werden wir sicher nie vergessen. Wir waren eine Gruppe von, von, von Frauen, die gesagt haben, wir sind auch Mütter und wir möchten auch als Mütter auf die Straße gehen, haben einen Kinderwagen eine Kinderwagendemo so mal als Idee gehabt, haben dazu aufgerufen, gedacht, kommen vielleicht 50 Frauen. Am Schluss waren wir 5000 Frauen, die. Ähm, Zusammen mit Kinder, also Mütter zusammen mit Kinderbetreuerinnen, die zusammen auf die Straße gegangen sind, weil sie für das Gleiche kämpfen, mehr Zeit, mehr auch Geld für gute Kinderbetreuung, ähm, zusammen mit ihren Kindern im Schlepptau, auch Großmütter, ähm, äh, zum Teil auch Väter, die sich solidarisiert haben. Und das war ein, ich denke, haben wir wie einen Nerv getroffen auch mit dieser Mobilisierung. Daraus ist ein Kollektiv entstanden, die eidgenössische Kommission, die eine Mutter, die weiterhin aktiv ist und. Das war so einfach so als ein Beispiel, wie man eben diese auch diese verbindende Praxis, ähm, ähm, ja, wie wichtig das ist und wie man die auch herstellen kann. Ja, Sarah, vielen, vielen Dank. Ähm, jetzt waren wir schon so im. <lacht> Im Drive, ähm, wo alles, äh, genau, wie es anders gehen kann. Aber jetzt kommt noch kurz der Dämpfer äh, mit dem Community-Kapitalismus, weil äh, <lacht> den müssen wir uns jetzt noch anhören, ähm, damit wir, genau, nicht in seine Fallen treten. Und ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, Tina Haubner hat eben mit Silke van Dijk dieses Buch geschrieben, Community-Kapitalismus, und ähm, wir haben sie jetzt im Vorfeld gefragt, erst mal uns zu sagen, was, wie sie da eigentlich drauf gekommen sind, was sie mit dem Konzept, also sozusagen, wie sie auf das Konzept gekommen sind ähm, und inwiefern sie darin auch Konjunkturen ähm, beobachten, die der Kapitalismus nimmt in der Art und Weise, wie er sich unentlohnte Sorgearbeit aneignet. Das ist eben auch nicht über die Zeit immer gleich, sondern da beobachten jetzt vor allem Tino und Silke aber, auch vorher schon Leute ja, ähm, dass da Veränderungen stattfinden und dass es eben zu einer starken Aneignung unbezahlter Arbeit im, Communi im kommunitären Sinne von Verehrentlichung und so weiter geht. Und genau, das hatten wir Tine gefragt und das erzählt sie uns jetzt erstmal und ich spiele das als Film ein. Also die Ausgangsbeobachtung ist so ein bisschen, was wir auch in unserem kleinen Buch <lacht> versuchen zu zeigen. Dass so ein bisschen der Ego Gesellschaft im Neoliberalismus ein bisschen die Puste auszugehen scheint. Also man hat das Gefühl, überall ist so ein bisschen von Gemeinschaft und Community die Rede. Also die Bundesregierung zum Beispiel bewirbt Konzepte von sogenannten sorgenden Gemeinschaften als neue sozial und pflegepolitische Leitbilder. Bürgerkommunen gelten jetzt auch schon als lokalpolitische Reformmodelle der Zukunft. Sharing Economy Projekte florieren, Gartentausch, freiwilliges Engagement wird gerade sehr gehypt und unter dem Druck von einerseits einer Legitimationskrise des Neoliberalismus, die wir beobachten können, aber natürlich auch der Krise sozialer Reproduktion. So unsere Ausgangthe Ausgangsthese stellt der Kapitalismus sozusagen mal wieder seine Wandlungsfähigkeit unter Beweis, nimmt Abstand vom jahrzehntelang gepredigten radikalen Individualismus und sucht nach gemeinschaftsförmigen Krisenlösungen, um sich zu regenerieren in dieser multiplen Krisensituation. Und dabei wird mal wieder deutlich, dass unbezahlte Arbeit, vor allem unbezahlte Sorgearbeit, das Lebenselixier des, äh, des Kapitalismus war und ist. Und je weniger selbstverständlich die im Privathaushalt unbezahlt von Frauen äh, erbracht wird, weil zum Beispiel Frauen nicht länger sozusagen 24-7 als unbezahlte Hausfrauen zur Verfügung stehen, desto größer wird die Bedeutung von unbezahlter, von informeller Sorgearbeit auch außerhalb der Familie. Und vor diesem Hintergrund ist die Entstehung von einer Konfiguration zu beobachten, die Silke van Dijk und ich Community-Kapitalismus nennen und die sich einerseits durch die Verzivilgesellschaftlichung der sozialen Frage auszeichnet und zum anderen durch eine Verbindung von nicht regulär entlohnter Arbeit, die wir Posterwerbsarbeit nennen, und Gemeinschaftspolitik. Und mit Verzivilgesellschaftlichung der sozialen Frage meinen wir zweierlei, also einmal eine Art Verschiebung oder Neuakzentuierung von gesellschaftlichen Sektoren, das heißt eine Auslagerung von Aufgaben vorher ja entweder in Markt, Staat oder Familie erbracht wurden in die Zivilgesellschaft. Und auf der anderen Seite ist damit auch gemeint, dass die Bürgerinnen und Bürger responsibilisiert werden, aktiviert werden durch symbolische Würdigung zum Beispiel, aber auch eine materielle äh, Förderung. Und ein Fokus liegt dabei auf dem Engagement, dem freiwilligen Engagement, das eben ab Ende der 90er Jahre neu bestimmt, neu akzentuiert wird und mittlerweile als eine ertragreiche ökonomische Ressource gilt und als ein co von wohlfahrtsstaatlichen Leistungen. Und so ein bisschen im politischen Thema, wenn man sich die Sozialberichterstattung anguckt, da ist dann davon die Rede, dass das Engagement im Kontext zu demografischem und familialen Wandel als Ersatzfamilie gestärkt werden soll. Es soll eine moderne Antwort auf den Wunsch der Menschen nach Gemeinschaft Darstellen, es sollen Wahlverwandtschaften erweitert werden und traditionelle Formen der Solidarität in zivilgesellschaftlich geleistete und geschlechtergerecht organisierte Subsidiarität überführt werden. Also, das ist jetzt, sind Zitate aus dem siebten Altenbericht zum Beispiel, findet man aber auch in anderen Quellen. Und dafür sind sozusagen ganz viele Förderungen und Anreize auf den Weg gebracht worden seitens der Bundespolitik. Wie zum Beispiel materielle äh, Unterstützung. Ne? Es gibt äh, jede Menge Finanzierungsangebote auch für freiwilliges Engagement. Und auf der anderen Seite wirken auch sozialstaatliche Kürzungen als Engagementtreiber. Das zeigt sich besonders auf kommunaler Ebene, wo man dann Rechtsansprüche zum Beispiel auf dem Kita platz und so weiter und zunehmend knappen Budgets realisieren muss. Und dabei wird eben auch auf Freiwillige immer mehr zurückgegriffen. Und um so ein paar kleine Beispiele zu nennen, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, Bereich Schule. Ja, also wir hatten damals in unserem Forschungsprojekt mit ehrenamtlichen sogenannten SchulmediatorInnen gesprochen, die uns berichtet haben, zum Beispiel an der Brandenburger Grundschule, dass es ohne diese Ehrenamtlichen im Schulalltag eigentlich nicht mehr funktionieren würde. Es gibt in Baden-Württemberg ein JugendbegleiterInnenprogramm, das auch sozusagen Ganztagsschul-, äh, Hausaufgabenunterstützung, Betreuung von Kindern, Aushilfe in der Schulkantine und so weiter anbietet. Und auch die haben uns gesagt, ohne die Ehrenamtlichen würde sozusagen der Schulalltag kollabieren. Ein anderes Beispiel ist der begleitete Umgang von Kindern. Der ist ja im bürgerlichen Gesetzbuch äh, geregelt für den Umgang von Kindern in Scheidungsfamilien, also wo der Umgang mit einem Elternteil als problematisch gilt. Und eine Mitarbeiterin vom Kinderschutzbund hat uns eben erzählt, dass das eigentlich eine gesetzliche Aufgabe der Landratsämter ist, die das aber gerne als Engagement ausgliedern. Und jetzt in diesem Fall war eben dann der Kinderschutzbund mit dieser Betreuung ähm, sozusagen, ja, betraut. Und da haben dann freiwillige sogenannte Familienpaten die Betreuung übernommen für 7,50 Euro Aufwandsentschädigung. Die Stunde und als letztes Beispiel vielleicht Altenpflege, weil das ist so ein bisschen der Vorreiterbereich, wenn es ums Engagement geht, da haben wir seit 2000 eigentlich jede Menge pflegepolitische Reformen, die diese sogenannten sorgenden Gemeinschaften weiter ausbauen. Und da gibt es dann auch nicht nur eine Erhöhung der Übungsleiterpauschale, sondern es gibt auch, Angebote zur Unterstützung im Alltag. Das heißt, es gibt aus den Mitteln der Pflegeversicherung Geld für private Pflegehaushalte, wenn die sich zum Beispiel Engagierte einkaufen wollen als äh, zusätzliche Unterstützung für die Pflege. Und bei diesen Beispielen handelt es sich jetzt eben nicht nur, wie wir sagen würden, um eine staatliche Instrumentalisierung und Ausnutzung des Engagements, sondern eben auch um Prozesse einer Informalisierung von Arbeit, wenn eben an die Stelle von vormals regulär entlohnter Arbeit freiwillige Angebote treten. Und dazu kommt auch noch, dass wenn freiwillige, zum Beispiel bettlägerige, äh, bettlägerige Patientinnen lagern, waschen, bei der Nahrungsaufnahme assistieren, wie in der Altenpflege, oder eben jetzt wie beim Kinderschutzbund staatliche äh, Aufgaben und Zuständigkeiten übernehmen, dass damit auch Professionalisierungsbemühungen in den Sozialberufen, in den Sorgeberufen erschwert werden. Und Die sind da ohnehin sehr mühselig. Ja. Das ist sozusagen ein Problemfeld, was wir sehen. Ein anderes betrifft die ganze Frage von sozialen Rechten. Denn selbst wenn wir jetzt gegen die Informalisierung und Deprofessionalisierung von Sorgearbeit gegensteuern, ändert das eben wenig daran, dass das Engagement in seiner Grundstruktur einen gewissen Grad von Unverbindlichkeit aufweist, was sozusagen ganz untrennbar mit Freiwilligkeit verbunden ist. Und das macht sich gerade in Sorgekontexten durchaus problematisch bemerkbar. Das heißt, gute Sorgearbeit muss sich eben in erster Linie an den Bedürfnissen von vulnerablen und sorgeabhängigen Personen orientieren, und demgegenüber haben jetzt viele der Freiwilligen, mit denen wir gesprochen haben, eben neben der Freude daran, anderen zu helfen und fürsorglich zu sein, die Handlungsfreiheit ihres Engagements als einen wesentlichen Anreiz hervorgehoben. Und dabei betonen eben ganz viele, wie wichtig es ist, dass sie das Engagement auch jederzeit abbrechen können, wenn es keinen Spaß mehr macht oder es Konflikte zum Beispiel gibt. Und das heißt, Freiwillige nutzen dabei zu Recht Ihre Spielräume in der Freiwilligkeit ziehen auch eigensinnig Grenzen, was gut ist, aber auf der anderen Seite unterscheiden sie halt mitunter auch zwischen würdigen und unwürdigen Hilfebedürftigen oder vernachlässigen eben weniger spaßiger Aktivitäten, auf die aber sorgeabhängige Personen angewiesen sind. Und deswegen schauen wir uns immer so ein bisschen dem gegenüber das Verdienst von historisch erkämpften und institutionalisierten sozialen Rechten an, die eben vom Charakter einer Person, von der persönlichen Beziehung entkoppelt sind und die Fürsorge nicht nur für diejenigen anbieten, die sozusagen über eine entsprechende soziale Kontakte verfügen oder sich durch Sympathie und Liebenswürdigkeit auszeichnen. Und das bedeutet eben, dass soziale Rechte, wie sie im Sozialstaat zumindest im Idealfall verkörpert sind, Bedingungen schaffen, unter denen zum Beispiel auch eine garstige Demenzkranke, die alle Freiwilligen verschreckt und keine Angehörigen hat, eben auch sozial betreut wird. Und das heißt, dass diese Sozialrechte den Vorteil haben, dass sie dauerhaft geregelt und organisiert abgerufen werden können und dass sie dadurch im Idealfall handlungsentlastend wirken, und eben auch freiheitssichernd, weil sie entkoppeln sozusagen soziale Sicherung auch von familiären Zwängen und Gemeinschaftszwängen. Und dass eben Freiwillige das gar nicht leisten können, also jetzt eine verbindliche professionelle sozusagen Dienstleistungsabbringung, das ist überhaupt keine, keine moralische Schwäche oder keine Kritik an Ehrenamtlichen und Engagierten, sondern das ist sozusagen das Grundprinzip der freiwilligen Gabe im Unterschied zum sozialen Recht. Das heißt, wir problematisieren auch nicht die Freiwilligen und ihre Praxis, sondern die sozioökonomischen und politischen Bedingungen, die dazu führen, dass eben ganz zentrale Bereiche der Daseinsversorgung und Infrastruktur sozusagen auf die freiwillige Gabe umgestellt werden. Und dabei geht es uns auch nicht darum, die, die spaltenden Effekte vom Sozialstaat zu entproblematisieren, sondern es geht eher darum, Freiheits- und Sicherheitsversprechen, was in sozialen Rechten verkörpert ist, einzulösen, und auszubauen, statt das eben zu unterlaufen und auszuholen. Und wir würden eben sagen, dass sozusagen die freiwilligen Hilfen nicht pauschal problematisiert werden sollten, sondern dass sie ihre Stärken eigentlich auch erst dann wirklich entfalten können. Mit Stärken meine ich sowas wie rebellisch sein, herrschaftskritisch sein, politisierend sein, wenn sie eben nicht als Ausfallbürger eines sich aktiv zurückziehenden Sozialstaates instrumentalisiert werden. Ähm, ich gebe es weiter. Ja, <lacht> ähm, ja also ähm, wir sehen das, was, äh, glaube ich, linke Bewegungen schon häufig gesehen haben. Immer wenn wir eine neue emanzipatorische Praxis an den Staat kriegen oder Ansprüche entwickeln, hat der Kapitalismus das auch schon entdeckt und ähm, sich zunutze gemacht. Ähm, jetzt haben wir sozusagen gehört, wie diese neue Regulation von unentlohnter Sorgearbeit äh, derzeit ähm, herrschaftlich angeeignet wird und wir haben aber dann auch Tine noch gefragt, was sie eigentlich denkt, wie, also was wir jetzt aus einer linken feministischen Perspektive besonders auf dem Schirm haben müssen, wenn wir trotzdem an dem Anspruch festhalten, dass wir eben nicht nur die Institutionen, die es gibt, ausweiten wollen, sondern dass wir die auch verändern wollen und dass wir dafür äh, Räume brauchen, die wir entwickeln müssen und, und einfach auch Dinge entwerfen müssen, die es noch gar nicht gibt oder die es sozusagen so nicht gibt. Das ist irgendwie ja der Anspruch, mit dem wir es zu tun haben. Also wir wollen jetzt nicht nur verhindern, dass der Kapitalismus das weiter ausbeutet, sondern wir wollen wirklich eine Transformation. Und da, um, also damit steigen wir jetzt quasi in die zweite Debattenrunde ein, ähm, nämlich was sind die Herausforderungen, aber wie können wir damit auch umgehen und wie kommen wir weiter. Und da würden wir jetzt gleich, ähm, also steigen wir wieder mit Tine ein und haben sie im Anschluss an, die Erklärung des Konzepts Community-Kapitalismus gefragt, genau, also wenn wir jetzt aus einer feministischen Perspektive das trotzdem wollen, worauf müssen wir achten und was sind die Dinge, die wir auf dem Schirm haben sollen. Jetzt muss ich kurz hier ähm, die Technik wieder an den Start kriegen. Moment. Ja, ich finde wichtig zu sehen, dass der Community-Kapitalismus auf ein reales Begehren, sozusagen nach Verbundenheit, nach Solidarität, antwortet nach eben jahrelanger Konjunktur, von Hyperindividualismus und Sozialabbau natürlich und das heißt, dass das Regieren durch Community, das reizt etwas an, das vielen Menschen im Alltag natürlich wichtig ist, was ein Mittun befördert, äh, ohne dass damit jetzt immer auch eine Bejahung von äh, einer Neuverhandlung des Sozialen natürlich verbunden sein muss. Ja, das ist ja auch nicht das, was den Leuten dann sozusagen alltäglich in ihren freiwilligen Praktiken durch den Kopf geht. Und wenn wir aber sozusagen von links dieses Begehren ernst nehmen, dann stellt sich eben die Frage, wie eine Alternative zum Commun Community-Kapitalismus aussehen kann die die wechselseitige Verbundenheit von Menschen stärkt, ohne dass sie ihre Autonomie einschränkt, die sozusagen den Fallstricken auch von gemeinschaftsförmiger Fürsorge entgeht, ohne unkritisch gleichzeitig den Sozialstaat mit seinen normierenden und exkludierenden Implikationen anzurufen und die vor allem natürlich eine solidarische Antwort auf die zerstörerischen Folgen von Privatisierung, Kommodifizierung, Deregulierung und so weiter bietet. Das heißt, wie kann eigentlich eine institutionelle Einbettung von Gegenseitigkeit, von Solidarität im Alltag gelingen, ohne dass alternative Projekte als eine kostengünstige Ressource ausgebeutet werden oder eben die emanzipatorischen Potenziale auch von Selbstorganisierung durch Regulierung zunichte gemacht werden? Das ist so ein bisschen das sind die großen Fragen, die uns natürlich auch umtreiben. und eine erste Antwort von uns würde sich jetzt auf Fragen der Arbeitsgestaltung beziehen, also das heißt, wenn wir es mit abhängiger Arbeit zum Lebensunterhalt zu tun haben, dann muss die als Arbeit reguliert und entlohnt werden, während halt sozusagen unbezahlte Tätigkeiten, freiwillige Tätigkeiten jetzt nicht vorschnell sozusagen ohne Prüfung ihrer potenziell auch informalisierenden, prekarisierenden und manchmal auch deprofessionalisierenden Effekte sozusagen als positive Alternative zur Erwerbsarbeit aufgeladen werden oder eben als feminisierte Gratisressource abgewertet werden. Das geht ja meistens auch Hand in Hand. Das heißt, wir müssen uns schon auch immer fragen, wo ersetzen Freiwillige fehlende Pflegefachkräfte zum Beispiel oder den öffentlichen Nahverkehr? Wo organisieren Nachbarschaftsinitiativen die Grünpflege oder Langzeitarbeitslose im Bundesfreiwilligendienst die Ganztagsbetreuung an Schulen? Also das heißt, wo werden eigentlich soziale Rechte und Sicherheiten unterlaufen, indem Arbeit, Sorgearbeit in Hilfe, Freizeit, Freiwilligkeit, Gemeinsinn oder Liebe undefiniert wird. Das ist ja sozusagen ein ganz alter Zauber äh, im Kapitalismus. Und wo werden eben durch den positiven Bezug auf unbezahlbare Hilfsbereitschaft, soziale Prekarität, aber eben auch persönliche Abhängigkeiten und soziale Ungleichheiten zementiert und fortgeschrieben? Und die zweite Antwort betrifft so ein bisschen die Organisation von sozialer Daseinsvorsorge und Infrastruktur. Und hier ist ein Ansatzpunkt, und das wird ja auch schon ganz breit diskutiert, auch bei euch auf der Konferenz, sozusagen die, die Polarität von privatwirtschaftlich und öffentlich aufzubrechen und das Öffentliche dahingehend neu zu denken, dass die Rolle des Staates im Zusammenspiel mit Zivilgesellschaft neu bestimmt wird. Und konkret würde das bedeuten, eben die neoliberale Strategie der Verzivilgesellschaftlichen der sozialen Frage, die ja quasi ein Outsourcing ist, eine Ressourcennutzung und eine Entpolitisierung, umzukehren, also aus diesem Outsourcing sozusagen ein Insourcing zu machen. Das heißt, zivilgesellschaftliche Akteure als Miteigentümerin und handlungsmächtige Gestalterinnen sozusagen in die Organisation von öffentlicher Daseinsvorsorge und Infrastruktur zu integrieren. Und dafür gilt es eben, diese Entgegensetzung zwischen Sozialstaat und Zivilgesellschaft zu überwinden, ohne aber, und das ist sozusagen die Kurz. Der, der neoliberalen Praxis, ihrer Zusammenführung im Sinne von einer einseitigen Staatsentlastung zu folgen. Eine solche, eine solche Antwort könnte, es wäre jetzt ein Vorschlag von uns, das Sozialstaatsprinzip mit seiner strukturellen Entkopplung von sozialer Sicherung und sozialer Beziehung zumindest zu einem Ausgangspunkt zu nehmen und natürlich gleichzeitig die historischen Begrenzungen und Ausschlüsse in der Institutionalisierung dieses Prinzips äh, adressieren. Um eben sozusagen so wie uneingelöste Emanzipationsversprechen, die da drin stecken, sozusagen ähm, ja, herauszulösen und wirklich zu realisieren. Und dafür ist es eben von ganz zentraler Bedeutung, die Frage auch der Verteilungsverhältnisse und des Zugangs zu öffentlicher Daseinsvorsorge und Infrastruktur, um eine Perspektive auf Eigentumsverhältnisse zu ergänzen. Und das wird ja auch äh, schon gemacht. Das heißt, der Wohlfahrtsstaat ist natürlich jetzt nicht eine immer inkludierende, sicherheitsstiftende Antwort auf die soziale Frage, sondern regelt, reguliert Ein- und Ausschlüsse. Er diszipliniert natürlich auch im Modus der Verrechtlichung, der Bürokratisierung. Und insofern wollen wir jetzt nicht in Abrede stellen, eben dass das Verhältnis von Wohlfahrtsstaat und individueller Autonomie schon immer als ambivalent zu beurteilen ist. Und wenn wir uns aber trotzdem positiv auf soziale Rechte beziehen, dann eben deshalb, weil wir das Prinzip an sich und die ihm eigene Abstraktion von moralisch aufgeladenen Sozialbeziehungen durch diesen anonymen Ausgleichsmechanismus für emanzipatorisch Anschluss anschlussfähig halten, auch für die Linke. Und jetzt sehen wir ja ganz verschiedene Suchbewegungen nach so einer neuen, solidarischen, partizipativen Alltagsökonomie und Infrastruktur. Und wir würden sagen, dass es gut ist, bei diesen Ansätzen diese Analyse des Community-Kapitalismus mitzudenken. Ähm, weil sie sozusagen das Potenzial hat, eine systemstabilisierende Antwort auf die Funktions- und Legitimationskrise des Neoliberalismus äh, zu werden. Und erst wenn wir diese Struktur auch analytisch durchdringen, sind wir hoffentlich davor gefeit, eben ausgebeutete Arbeit der Gegenwart als einen Vorgriff auf sowas wie eine nicht-kapitalistische Tätigkeitsgesellschaft der Zukunft misszuverstehen. Ja. Und erst wenn wir konsequent die Eigentumsfrage stellen und nach der Verfügungs- und Gestaltungsmacht fragen, kann es eben gelingen diese instrumentelle Verzivilgesellschaftlichung der sozialen Frage möglicherweise in ein emanzipatorisches Projekt einer Vergesellschaftung des Öffentlichen zu überführen. Und so eine Politik, des Insourcing quasi der Gesellschaft in wohlfahrtsstaatliche Strukturen, würde eben auch einer neoliberalen Politik der Austerität und Kommodifizierung ein Ende setzen. Genau, und einen solchen Weg zu bestreiten, bedeutet jetzt auch nicht, informelle Hilfe und Unterstützung, freiwilliges Engagement im Hier und Jetzt sozusagen zu verweigern. Sondern vielmehr ist rebellisches Engagement gefragt, das sozusagen nicht jetzt stillschweigend einfach sorgt und unterstützt, wie das häufig äh, der Fall ist, sondern auch unbequem ist, laut ist, seine eigenen Grenzen sozusagen und auch seine Vereinnahmung äh, problematisiert öffentlich, um den Weg eben für eine selbstverwaltete und solidarische Infrastruktur zu bestreiten. Mike, ähm, jetzt müsst ihr die Antworten geben wie wir aus dem Dilemma rauskommen. Tina hat ja jetzt zwei Sachen gesagt. Erstens Lohnarbeit regulieren, wo sie Lohnarbeit ist. Das ist das eine. Und das andere, Insourcing. Das ist ja schon ein Schritt in Richtung Vergesellschaftung, also Aufheben dieses Gegensatzes zwischen Privat und Öffentlich und sozusagen uns alle zu ähm, Akteurinnen ähm, dieses Öffentlichen machen. Jetzt ähm, sag doch nochmal, wie du zu diesem, also sozusagen zu dieser doch ja irgendwie zu also dieser Skepsis gegenüber selbstorganisierten Formen von care steht, die, glaube ich, bei Tine und Silke schon relativ präsent sind. Also wir haben nicht so viel Vertrauen daran, dass wir quasi aus unseren Praxen heraus tatsächlich diesen Staat umgebaut, also sozusagen diese Infrastrukturen umgebaut kriegen ähm, oder sehen zumindest mehr Gefahren als äh, Hoffnung und genau, Vielleicht sagst du jetzt, du hattest ja vorhin schon die Aids-Krise angesprochen, vielleicht sprichst du einfach noch so ein bisschen aus Praxen, ähm, wie du einschätzt, dass es vielleicht doch äh, Hoffnungsschimmer und Ansätze in diese Richtung ähm, gibt. Genau, Genau. also es ist natürlich, also Tina hat jetzt eben auch sehr geballten, nochmal dichten Input gegeben und äh, ich denke, dass erstmal so die Hausaufgabe für uns ja auch, so war ja auch der Input gedacht, schon ist, eben mitzubedenken, so hast du es auch anmoderiert, dass es natürlich diese Vereinnahmungs- und Instrumentalisierungstendenzen gibt. Das ist aber erstmal für uns ja überhaupt nichts Neues. Also vor allem jetzt sozusagen in so einem fortgeschrittenen Stadium des Kapitalismus ist ohnehin unser ganzer Alltag wird kapitalistisch sozusagen in, in Wert gesetzt, unsere Körper, unsere Subjektivitäten und auch eben unsere Beziehungen, unsere sozialen Beziehungen. Und ich glaube, das sollte erstmal jetzt kein, kein Grundsatz-Gegenargument sein, es ähm, zu, äh, auszuprobieren, was sozusagen auch an vielleicht noch nicht jetzt vorhersehbaren Dingen passieren kann, wenn ähm, bestimmte Strategien entwickelt werden, die auch vielleicht so etwas wie eine Bewegung in Gang setzen. Ich glaube, dass es richtig ist, dass klar so, wenn wir auf einer Ebene oder in einer, in einer Phase verbleiben, wo es so einzelne insulare Projekte gibt, die eben jetzt versuchen, so kapitalismuskritisch und auch irgendwie vielleicht staatskritisch und Kritik an so traditionellen Familienkonzepten berücksichtigend anders füreinander zu sorgen, dann haben wir schnell dieses, dieses Dilemma. Ähm, das, was Tine und, und Silke sich angeguckt haben, ist aber ja überwiegend, nicht nur, aber überwiegend sind das Formen von freiwilliger Arbeit und von Engagement, die ja auch nicht alle immer in einem wirklichen emphatischen Sinne aus einem, einem sozialen bewegten einer Motivation heraus äh, stattfindet, sondern es sind eben schon Formen des freiwilligen Engagements, die sozialstaatlich gesteuert sind, also viele, die äh, lohnabhängig sind, die vielleicht lange beim Jobcenter waren, die dann in Maßnahmen gesteckt werden und irgendwelche Hilfstätigkeiten verrichten äh, in den öffentlichen Infrastrukturen, in den sozialen Infrastrukturen. Und das ist ganz klar ein Problemfeld, das weiter ausgedehnt wird aktuell und das wir uns kritisch angucken müssen. Und ich glaube, es ist aber eben nochmal ein Unterschied. Und so sehe ich auch die Brücke, die die beiden schlagen mit dem rebellischen Engagement, dass es eben dann die Aufgabe ist, zu überlegen, welche Formen von von Selbstorganisierung lassen sich eben nicht so einfach einkassieren. Und ähm, mit allen Widersprüchen trotzdem, die das hat. Also wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass sowas wie Selbstorganisierung wirklich so außerhalb der Verhältnisse steht. Wir sind so lange jetzt durch die neoliberale Sozialmaschinerie irgendwie durchgewirbelt worden, das, also wir denken so, wir führen so, unsere Beziehungen sind so, es wäre ja unsinnig zu denken, wir starten jetzt irgendwie von außerhalb und versuchen da was ganz Neues aufzubauen, sondern der Neoliberalismus äh, kapitalistische Verhältnisse haben diese Situation so produziert, dass jetzt Menschen immer mehr auch in die ähm, Lage geraten, auf äh, nicht familiäre und nicht staatliche, ähm, auch nicht marktförmige Formen der Unterstützung und Hilfe zurückzugreifen. Und das ist aber doch erstmal auch eine urlinke Idee, dass sozusagen das in sehr widersprüchlichen, auch herrschaftsförmigen Verhältnissen entsteht und so eine, so eine Lage. Und jetzt ist die Frage, wie können wir von dort aus diese Situation in eine andere Richtung weiterentwickeln, die perspektivisch über die gegebenen Verhältnisse hinausweisen. Und, ähm, und ich glaube, es ist äh, schon, wenn wir in die Bewegungsgeschichte gucken, sehen wir ja, dass das immer wieder gelungen ist auch. Also dass, in all der Widersprüchlichkeit, also der Sozialstaat wurde in seiner Geschichte nicht nur durch so klassischen, klassische Arbeiterbewegungsansätze ähm, irgendwie ähm, verändert, sondern auch durch feministische Bewegungen zum Beispiel. Also der starke Bedeutungsgewinn der sozialen Arbeit innerhalb von Wohlfahrtsstaatsregimen ist auch mit einem Effekt von äh, feministischen Interventionen. Ähm, auch natürlich der Ausbau von, von Kinderbetreuungsinfrastrukturen und wir wissen auch, dass das gleichzeitig auch dazu dient, mehr Frauen, die vielleicht früher gebunden waren, sozusagen an, an familiäre care -Arbeit, nicht arbeiten, außerhalb sozusagen der Familie arbeiten konnten, die sozusagen zu integrieren in den Erwerbsarbeitsmarkt, der eben, wie wir wissen, das ist halt eben die Situation, immer weitergehender, aber prekär organisiert ist. Und auch da würden wir jetzt nicht das das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, okay, jetzt sollen, das ist ja auch dann irgendwie neoliberal und jetzt ähm, sollen wir müssen wir eigentlich doch wieder zurück in, also wie es mal war, sozusagen, wie der Sozialstaat mal war. Und das würden ja auch Tina und Silke eben nicht, äh, gerade eben nicht ähm, befürworten, das ist nicht ihr Vorschlag. Und von daher sitzen wir also im selben Boot. Ähm, ich sehe das gar nicht als so ein Gegen. Eine Gegenbewegung. Wir sitzen eigentlich im selben Boot und müssen uns halt eben überlegen, wie wir eigentlich Caring Communities in Bewegung bringen. Und ich glaube, was halt total wichtig ist, ist, auf, auf mehreren Ebenen anzusetzen. Also wenn wir jetzt diesen Vorschlag mit dem rebellischen Engagement aufnehmen, dann geht es eben nicht darum, ähm, einfach, ich sage jetzt nur einfach, also in Anführungsstrichen, ja, geht es jetzt nicht darum, eben in irgendwelchen ähm, so semi-öffentlichen Räumen halt so mehr oder weniger private äh, Care-Communities ähm, äh, zu, äh, zu entwickeln. Das wird auch passieren, das ist Teil sozusagen des Ganzen, aber das reicht eben nicht. Weil sozusagen solche auf einer individuellen oder auf einer Gruppenebene ähm, entwickelten ähm, anderen Konzepte von Kollektiv füreinander zu sorgen, übersetzt sich ja nicht automatisch auf eine institutionelle Ebene. Ja, also dann haben wir nicht automatisch Infrastrukturen oder auch neue soziale Rechte, Sorgerechte vielleicht, die solche nicht traditionellen, die solche kollektiven, vielleicht auch emanzipatorischen Formen von, von Sorge ähm, stützen und absichern. Nee, haben wir nicht. Was brauchen wir dafür? Ähm, wir brauchen eben Bewegungen, die auf sehr vielen Ebenen ansetzen. Und da finde ich den Aids-Aktivismus immer noch, obwohl er viel konzentrierter war auf bestimmte Fragen, finde ich ihn trotzdem immer noch inspirierend, weil es eine Bewegung war, die einmal diese Ebene der Caring Communities im Alltag mitgedacht hat, die aber gleichzeitig ähm, stark auch auf den Ebenen der, der Medien, der Kultur- und Kunstproduktion äh, aufgesetzt hat. Es gab sozialpolitische AGs, die sich gebildet haben. Es ging schon auch um die Frage, also vor allem ja in den Gesellschaften, in denen Menschen mit HIV und Menschen mit AIDS ja radikal auch sozusagen stigmatisiert waren und ausgeschlossen wurden und es keine staatliche, gesellschaftliche Solidarisierung gab, die auch nicht auf familiäre Ressourcen zurückgreifen konnten. Da gab es dann eben solche Forderungen, dass beispielsweise, wenn aufgrund ähm, von Erkrankungen Menschen nicht mehr arbeitsfähig waren, dass äh, es sozusagen eine Absicherung geben muss, dass sie beispielsweise ähm, mangels Einkommens, ihre Mieten, wenn sie ihre Mieten nicht mehr zahlen können, dass sie nicht aus ihren Mieten, aus ihren Wohnungen vertrieben werden dürfen. Ja? Also da gab es sozusagen eine Sozial-AG zu diesem Thema. Ähm, es gab Bezogen auf, ähm, auf Sexarbeit ähm, als Risikopraxis, bezogen auf ähm, Drogenkonsum als Risikopraxis, AGs, die sich darum gekümmert haben und ähm, es gab aber vor allem auch sehr viel direkte Aktionen. Und ähm, ich habe so ein bisschen, manchmal bin ich so ein bisschen genervt, also gerade im Klimaaktivismus aktuell ist das wieder so zu beobachten, dass halt manche in der Linken versuchen, so dass die Organisierungsfrage immer mit gegen die Aktionismusfrage so auszuspielen, als wären das sozusagen so zwei gegensätzliche Prinzipien, äh, Politik zu machen und äh, sozusagen äh, Forderungen durchzusetzen, ähm, sondern die Frage ist doch, wie die in, in, in ein gutes Verhältnis miteinander kommen können. Und äh, das heißt, wir brauchen sozusagen den zivilen Ungehorsam, wir brauchen äh, Aktionen, Wenn ich jetzt an eine Caring City denke, brauchen wir vom, ähm, wie auch sozusagen der routinierte Ablauf gestört werden kann. Ja, können wir ganz kreativ sein. Wir haben im Grunde da schon ganz viel in petto. Also von Straßenblockaden bis hin irgendwie zu, zur, zur Bestreikung äh, von irgendwelchen anderen logistisch wichtigen Verkehrswegen. Wir können gleichzeitig große Demos organisieren, auch, ja, um Aufmerksamkeit zu generieren und dann ist es aber auch eben wichtig und da ist, glaube ich, wieder die Munizipalismusfrage deswegen so inspirierend, auch jetzt hier für uns, wie in diesem Schwellenbereich zwischen Zivilgesellschaft und kommunaler Verwaltung und kommunaler Politik, wie wir dort vorankommen. Und, und da finde ich, weil es ja auch um die Frage nach der Verallgemeinerung ging und ich will das eigentlich nur noch mal unterstreichen, wie wichtig die Kommunalisierungsfrage ist von Gütern, die nicht nur von eben privatisierten Gütern, sondern wirklich auch von sozusagen staatlich verwalteten Gütern, die aber undemokratisch verwaltet sind, ähm, und sozusagen die, die uns weggenommen wurden, ja. Also sozusagen wir als Gesellschaft, die den gesellschaftlichen Reichtum produzieren, sozusagen, wir haben deswegen auch ein, ein, ein Anrecht darauf, dass wir selber verfügen können über die äh, Grundlagen, die wir brauchen, um irgendwie gut leben zu können. Und das ist eigentlich eine total simple äh, Grundidee, ja. Und äh, trotzdem ist es aber eine, die ähm, eben auf, auf massive politische Widerstände logischerweise stößt, weil sie eigentlich das Ende wäre, bedeuten würde von, von kapitalistischer Organisation, wenn sich das durchsetzen würde. Ähm, wenn wir nämlich sozusagen, ohne dass wir uns irgendwie in äh, hoch prekären und absurden äh, Arbeitsverhältnissen verdinglichen müssten, äh, überleben könnten, weil sozusagen eine Stadt im Grunde das alles schon bereitstellt, was Menschen zum Überleben brauchen und es gleichzeitig auch vielleicht noch solche Umverteilungsprinzipien gibt, die eben nicht so persönlich, interpersonell sind, sondern die anderweitig organisiert sind, wie eine Krankenversicherung, wie eine, wie eine Rentenversicherung, ja, ähm, dann ähm, sozusagen wären wir auch nicht so erpressbar, um ähm, im Grunde, wie ich schon meinte, also wirklich die absurdesten äh, Arbeitsformen annehmen zu müssen, um äh, überleben zu können. Und äh, genau, das ist, denke ich, nochmal, das finde ich nochmal so einen wichtigen Punkt und ich glaube halt, weil die Caring Communities werden oft eben so vorgestellt, dass das so kleine Mikropraktiken sind und ich glaube, wenn wir es aber mit, den, mit der Kommunalisierung zusammendenken und auch mit Vergesellschaftung von lebenswichtigen Ressourcen, Infrastrukturen, dann äh, sieht das schon anders aus, weil wir dann im Grunde auch diese, dieses Problem, das Silke und Tine zu Recht ansprechen, dass, wenn sozusagen persönliche oder auf einer, auf einer Mikroebene, einer Alltagsebene zwischen Menschen äh, stattfindenden Organisierung von, von, von Sorge und Unterstützung, wenn das mal wegfällt aus irgendwelchen Gründen, weil es nicht zuverlässig ist, weil es zu Konflikten vielleicht kommt, ähm, deswegen uns nicht rechtlich sozusagen eingefordert werden kann, ja. Ähm, dann ist aber klar, fallen sozusagen Leute nicht irgendwie in ein Loch, sondern es gibt eine Stadtgesellschaft, die das, äh, die Strukturen entwickelt hat, um das aufzufangen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir das als Prozess denken, das Ganze. Es ist ein ganz langes Spiel, ein ganz zähes Spiel. Das wird nicht irgendwie so mit, wir machen jetzt hier so einen Plan und dann wird das umgesetzt. Ne? Ähm, weil, und das höre ich nämlich auch aus dem aus dem Input von Tina raus, es gibt auch so, wir haben, das wurde aber hier auch schon, finde ich, zurecht thematisiert, auch heute Morgen schon in dem Panel, wir sind natürlich als neoliberal subjektivierte Individuen, sind wir ängstlich, dass sozusagen niemand da ist, um uns zu halten, um uns unter, zu unterstützen, äh, wenn wir darauf angewiesen sind. Und ähm, genau diese Angst ist aber auch so krass ausbeutbar. Und ähm, und ich glaube, was eben auch schon erwähnt wurde, dass es wichtig ist, dass es Räume gibt, in denen Menschen überhaupt noch mal wieder lernen können, sich zu vertrauen, zu, auch zu erfahren, was das eigentlich bedeutet, ähm, kollektiv mit anderen, ja, was zu erreichen, äh, was zu gestalten. Ja, ähm, wir haben ja ganze Teile der Bevölkerung, die in völlig isoliert sind, die ja auch, also gerade ich denke jetzt an die, die eben nicht formell integriert sind dauerhaft in Lohnarbeit, wo sie vielleicht äh, da noch so Form von Solidarisierung oder so erleben können, sondern äh, Teile, die einfach äh, vollkommen isoliert sind und die kaum noch ihre Wohnungen auch verlassen, weil die Stadt im Grunde ja auch keine alternativen Räume zur Verfügung stellt. Und, ähm, und ich glaube, das ist deswegen total wichtig, als ein Baustein in diesem Prozess zu sehen. Wir müssen überhaupt erstmal wieder als Subjekte lernen, solidarisch irgendwie zu sein, zu denken, äh, Vertrauen zu haben. Und, ähm, und solange das nicht ist, brauchen wir auch ganz klar eben diese... Äh, sozialen Rechte, von denen die Rede war, ja, die auch sozusagen greifen, ähm, wenn auf einer, einer, einer, einer konkreten, einer wirklichen stofflichen Ebene ähm, des Miteinanders eben ähm, kein Verlass ist. Ja. Sehr cool, vielen Dank. Ähm Okay, ähm, das Problem wird nicht kleiner, sondern größer, je länger wir reden. Ähm, so, wir haben jetzt verschiedene Stichworte gehabt. Äh, rebellisches Engagement, Caring Communities in Bewegung hast du gesagt. Und ähm, wie, wenn du jetzt mit diesem Blick auf diese städtischen Sorgeinfrastrukturen und wie wir sie aus, ich sage jetzt einfach mal, subalternen Praxen heraus so entwickeln können, dass sie dem, was Mike jetzt gesagt hat, in der Prozesshaftigkeit, aber eben auch ohne dann in den äh, Community-Kapitalismus äh, zu kippen. Wie, was, also was, wie würdest du sagen, aus deinen politischen Praxen heraus gedacht, jetzt auch wo siehst du Ansatzpunkte oder vielleicht auch schon Beispiele dafür oder wo können wir irgendwie weitergehen? Ja, ich glaube, da wurde jetzt eben wirklich schon sehr, sehr vieles gesagt, dass ich unbedingt unterstützen würde von Mike. Also ich finde auch diesen Analyserahmen, den du da so aufmachst, ähm, super nützlich. Und ich denke, wir müssen uns einfach dieses Spannungsverhältnis immer wieder vergegenwärtigen, logisch, ähm, indem sich eben dieses zivilgesellschaftliche Engagement bewegt, aber dabei eben auch genau auf den Kontext schauen und genau ähm, ähm, auch hinschauen, was in diesen jeweiligen Kontexten auch an einerseits Potenzialen und andererseits eben aber auch wieder Grenzen und Gefahren sich zeigen in diesem zivilgesellschaftlichen Engagement. Ich glaube, wir müssen dieses Spannungsfeld aushalten können. Das ist gar nicht so einfach. Und dass wir das eben mit einem enormen Spannungsfeld zu tun haben, das wird mir in meiner eigenen politischen Praxis, aber auch in meiner wissenschaftlichen ähm, äh, Beschäftigung mit zivilgesellschaftlichen Strukturen, vor allem im, im Migrationsbereich, auch immer wieder deutlich. Also ähm, Und vor allem jetzt, wir haben in den letzten Zwei Jahren uns auch ähm, intensiver angeschaut, eben diese Unterstützungsstrukturen, solidarischen Infrastrukturen für Menschen mit irregulärem Aufenthaltsstatus. Wir reden in der Schweiz von Sans Papiers. Ähm, und ich denke, hier ist es einerseits natürlich dieses Engagement eine Abfederung von, von Lücken, die durch die Missachtung von, von den grundlegenden Rechten für diese Menschen ähm, ähm, dadurch so zustande kommen. Und dabei wird tatsächlich natürlich unbezahlte Arbeit geleistet. Zum Beispiel im deutschen Kontext von Mediennetzen, ähm, von, von Strukturen, die eben ähm, sich engagieren, um eben grundlegende, lebensnotwendige äh, ähm, äh, Grundbedürfnisse zu stillen von Menschen, die eben nicht als Teil der Gesellschaft durch die Politik gesehen werden. Ähm, und eben das Ehrenamtliche da tatsächlich auch eine inklusive öffentliche Infrastruktur ein Stück weit kompensiert, natürlich. Aber andererseits ist in meinen Augen diese zivilgesellschaftliche Struktur, die da aufgebaut wird, nicht einfach nur eine neoliberale Bewältigungsstrategie, sondern bildet eben auch, wie das jetzt auch Mike skizziert hat, so eine Art widerständige, äh, solidarische Infrastruktur eine Infrastruktur von unten und ist ein Mittel auch, ein politisches Mittel zur Durchsetzung von Ansprüchen, von, äh, Ansprüchen auf Rechte und auf die Verwirklichung auch von, von, von Teilhabe. Ähm, das heißt also, diese, diese Infrastrukturen von unten, diese rebellischen Infrastrukturen sind, ähm, wie das äh, Mike auch in seinem Artikel da, den ich sehr toll finde, ich hoffe, ihr stellt ihn noch auf die Website, ähm, nennt es sind Schauplätze äh, von sozialen und politischen Kämpfen ähm, und ähm, um Ressourcen, um Anerkennung, um Teilhabe und eine Möglichkeit in einem eben spezifischen Migrationskontext, der gezeichnet ist natürlich durch immer restriktivere national, nationale Migrationspolitik, auch EU-Regime, ähm, das sich verschärft, da überhaupt politisch handlungsfähig zu werden, überhaupt Spielräume zu haben. Um Veränderungen herbeizuführen. Und ich möchte ein konkretes Beispiel bringen, in das ich auch selber als Aktivistin involviert war. Vor über zehn Jahren ist in Zürich die autonome Schule entstanden, ausgehend aus einer Kirchenbesetzung von abgewiesenen Asylsuchenden. Die haben drei Wochen, drei Wochen lang eine Kirche besetzt und im Zuge dieser Besetzung bei der es eben um ein Bleiberecht ging, um ein Bleiberecht, ähm, das aber erfolglos blieb, ähm, ist bei den Geflüchteten das Bedürfnis entstanden, sozusagen Deutsch besser zu lernen, um und nicht einfach um sich integrieren zu können in die bestehende Gesellschaft, sondern, sondern um sich besser artikulieren zu können ähm, im politischen Kampf. Ähm, und in einem besetzten Haus ist dann eine Schule entstanden, ähm, wo sich auch eben Freiwillige engagiert haben, Aktivistinnen, die erste Deutschkurse dann ähm, auch konzipiert haben, ähm, neue Lehrmittel entwickelt haben und so weiter. Und das Angebot stieß auf eine große Nachfrage, nicht zuletzt dann auch bei den Behörden, die gesehen haben, ach so, ja, es gibt jetzt die autonome Schule, schicken wir doch ähm, unsere Klientinnen dahin, äh, können wir ein bisschen sparen und so weiter. Genau, genau diese Lückenfüllerfunktion, also, haben wir dann eigentlich übernommen, sozusagen. Und gleichzeitig haben wir aber auch einen zentralen Ort in der Stadt geschaffen, von dem aus ganz viele migrationspolitische Kämpfe ausgegangen sind in den letzten Jahren. Wo ganz viele Verbindungen, solidarische Beziehungsweisen, Begegnungen auf Augenhöhe stattfinden, wo Menschen ein Empowerment erfahren, wo Menschen zusammen kochen, zusammen Zeit verbringen, äh, Kinder sich gegenseitig äh, sich Kinder äh, betreuen äh, und sie haben auch ein emanzipatorisches Bildungsverständnis entwickelt im Sinne von eben Sprache lernen als ein Werkzeug um Gesellschaft zu verändern und haben auch ein Stück weit die politische, den politischen Diskurs in der Stadt um illegalisierte Migration verändert. Und ich denke, in diesem Beispiel wird deutlich, diese widerständigen Bottom-up-Infrastrukturen aus einer Notsituation heraus entstanden, eine Antwort eben auf diese Missachtung von grundlegenden Rechten von Illegalisierten, hat auch ein enormes emanzipatorisches Potenzial, ein transformatives Potenzial, auch wenn es eine Lückenbüßerfunktion übernimmt. Ähm, und es ist eine praktische Antwort eben auch auf konkrete ähm, Alltagsbedürfnisse, auch Sorgebedürfnisse, trägt bei zu einer Politisierung auch ähm, dieser konkreten Bedürfnisse. Und die Aktivistinnen sind seither auch immer wieder involviert in Aushandlungen mit der Stadt. Also man hat ausgehandelt, dass man einen, eine Zwischennutzung bekommt, dass es eine Institutionalisierung auch gibt dieser Schule, in dem Sinn, im guten Sinn, eine Absicherung, dass eben Räume zur Verfügung gestellt werden. Man hat ähm, ausgehandelt, dass in der, bei dieser Schule keine Polizeikontrollen, kein Racial Profiling stattfindet, dass sich die Polizei da nicht hinbegibt und so weiter. Immer natürlich prekär, aber man ist in einer Aushandlung auch mit der städtischen Politik. Und ich glaube, das genau ist auch der Weg, um diese solche Experimente, solche Laboratorien sozusagen auch zu verallgemeinen, ähm, diese, in dieses ja, Verhältnis zu kommen mit der Stadt, wobei natürlich die Stadt auch dazu bereit sein muss. Und da haben wir jetzt in Zürich oder auch in Bern andere Voraussetzungen als in anderen Städten, wo eben auch ähm, eher linke Regierungen an an der Macht sind. Entscheidend ist aber aus der Sicht der Bewegung und der Zivilgesellschaft, dass diese verschiedenen Akteure, die sich da engagieren in dieser Infrastruktur von unten, dass die sich auch besser vernetzen, dass die auch sozusagen ein Netzwerk bilden, um die politischen Forderungen auch einbringen zu können, also ihre Forderungen und auch die Bedürfnisse sozusagen in die politische Arena einbringen zu können und dann aber auch, finde ich, eben rebellisches Engagement, Bedingungen zu stellen, unter denen sie ihre Arbeit vielleicht weitermachen. Also sei es eben Räume oder sei es eben vielleicht auch äh, Geld ähm, oder eben auch zu sagen, wir möchten es in eine Regelstruktur, möchten in gewissen äh, Beziehungen, gewissen Sektoren es auch eine Regelinfrastruktur äh, überführen. Ein Beispiel, das da produktiv war, jetzt auch im Schweizer Kontext. Ähm, ist äh, die, die Debatte um die City Card, also die Einführung eines städtischen Ausweises, ähm, mit dem ähm, sozusagen eine Urban Citizenship konkretisiert wird, eine Stadtbürgerinnenschaft, alle, die diesen Ausweis haben. Und es kriegen alle einfach qua Präsenz in der Stadt, als Stadtbewohnende, haben mit dieser Karte Zugang zu allen öffentlichen Dienstleistungen, sozialen Dienstleistungen, die städtisch sind. Klar, Einschränkungen. In der Schweiz haben wir sehr viele Dienstleistungen, die auf kantonaler und nicht auf städtischer Ebene ähm, funktionieren. Trotzdem hat diese Debatte, also eben nur schon diesen Prozess wieder, um dieses Instrument, inspiriert auch durch Erfahrungen in den USA, um Sanctuary Cities, es hat eine, ein Riesenpotenzial. Es hat einerseits in der Zivilgesellschaft sehr viel ausgelöst, Vernetzung, ähm, ähm, gegenseitige auch, ähm, Unterstützung, dass man da auch gesehen hat, was sind eigentlich diese Infrastrukturen von unten und wie müssen wir zusammenarbeiten. Es hat aber auch in der Stadt, in der Stadtverwaltung ein Umdenken oder ein, eine, ein Bewusstsein geschaffen für diese Gruppe von illegalisierten Menschen und für äh, ähm, die Bedingungen, dass eben Menschen auch inkludiert werden können, das nicht einfach so automatisch geschieht, wenn sie soziale Rechte haben, zum Teil auch, beispielsweise auf Schulbildung, das ist garantiert, alle, alle Kinder auch von undokumentierten Familien haben das Recht auf einen, einen, Schu einen Schulzugang in der Schweiz. Aber trotzdem findet es häufig nicht statt. Und die haben Angst, überhaupt die Kinder anzumelden in der Schule. Und so ein städtisches Instrument in der City Card sollte eben auch die Aktualisierung von diesen Grundrechten. Ähm, ähm, vorantreiben. So. Und ich denke, das zeigt einfach, dass es diese, diese, dieses Zusammenspiel braucht zwischen den Bewegungen, ähm, und den Praxen von unten und, und, städtischen Politiken, dass es immer eben, das hat Muna vorher gesagt, das ist eine, ein, manchmal konfliktiv, manchmal kollaborativ und es, es ist ein Prozess, es ist ein, eine, eine, eine gemein, ein gemeinsamer Weg, der da gegangen wird, ähm, und wo es eben auch um natürlich um ein Aufbau eines Kräfteverhältnisses geht. Und jetzt übertragen natürlich auf andere Felder auch jetzt eher die private Sorge. Da müssen wir weiterdenken. Ich höre jetzt da mal auf. Da haben wir auch versucht, das ein bisschen so noch auszuweiten. Aber ich denke eben, wir haben jetzt genau mit dieser Konferenz ähm, die Möglichkeit, eben auch wieder so gute Beispiele auszutauschen. Und das ist so zentral, das haben wir gesehen in der Forschung zu Solidarity Cities. Da gibt es inzwischen ein internationales Forschungsnetzwerk, das auch sehr viele Aktivistinnen umfasst ähm, oder aktivistisch Forschende, die eben solche guten Beispiele sozusagen auch einander, also einen Wissenstransfer machen und, und, und ge gegen sich gegenseitig inspirieren. Und das brauchen wir auch zum, zu den sorgenden Städten. Vielen, vielen Dank, Sarah, dir auch. Insgesamt ähm, fand ich das jetzt äh, extrem anregend und sehr dicht. Und äh, ich glaube, wir haben jetzt alle den Kopf voll ähm, und vielleicht den Bauch leer. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir jetzt so uns noch 20 Minuten mindestens oder vielleicht auch, also Viertel vor hatten wir eigentlich gesagt, aber wenn wir ein bisschen überziehen, ist, glaube ich, gut, jetzt noch mal die Diskussion äh, öffnen für Fragen, Beiträge, Ideen, sagen bis eins. Äh, wenn ihr noch so lange Kraft und Geduld habt, können wir jetzt hier noch ähm, diskutieren. Nilo, würdest du mit dem Mikro, ja? Ich würde jetzt einfach ähm, immer so drei, vier Fragen sammeln und dann, genau, wenn ihr welche habt oder ihr müsst auch nicht Fragen stellen, ihr könnt auch Kommentare machen, Redebeiträge, wie auch immer. Kommst du rein oder soll ich, ja, die reinfragen? Ich, mach, mach ich, ich sammle so ein bisschen, damit ich Ja, ähm, danke erstmal an alle und ich ähm, mir ist nur aufgestoßen. Ähm, jetzt so bei dem Thema sorgende Städte. Ich fand es sehr schön, dass du gesagt hast, äh, den ähm, Begriff weit zu denken der Sorge. Aber mir hat jetzt irgendwie gefehlt, auch das Land direkt. Ähm, einzubeziehen. Also klar, es gibt Urban Gardening Projekte, aber äh, genau, also was was da gerade auch an so Spekulationen von Boden passiert, betrifft uns also in den Städten kriegen wir es mit direkt über die Mieten. Aber was äh, wovor LandwirtInnen da stehen, die uns auch versorgen, ich glaube, das wäre auch wichtig mitzudenken. Ähm. Ich mache beim Umsonstladenprojekt mit Umsonstökonomie. Und wir hatten mal die Idee gehabt, ein Sozialzentrum. Aber das ist ja wirklich gescheitert. Erstens mal, wo, wo kriegt man jetzt ähm, dieses Zentrum her? Also das Gebäude dann ähm, und dann die Finanzierung. Ich wollte nur mal sagen, ich finde es ja wichtig, dass wir versuchen raus aus diesen Nischen zu kommen, aber wenn es dann darum geht, real das zu finanzieren und wie kommt man da hin? Also ich sehe da eine ein riesiges, das macht die und ich, ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt lösen kann im Augenblick. <lacht> <Mist>. <lacht> Hallo, vielen Dank erstmal für die äh, tollen Beiträge, wirklich total äh, bewegend. Was ich mich manchmal frage und auch so beobachte jetzt bei der Veranstaltung heute und auch am Donnerstag schon bei, dem, bei der Filmvorführung, ähm, es ist sehr weiblich dominiert. Ähm, natürlich auch aus der Not heraus, dass viele Themen Frauen viel mehr betreffen als Männer, klar. Aber ähm, wir haben eben zwischen uns so ein bisschen den Diskurs gehabt, dass es wahrscheinlich breitere Veränderungen auf einer breiteren Ebene nur geben kann, wenn Männer zumindest zu einem deutlich größeren äh, Anteil auch involviert sind, ähm, als es aktuell Frauen und ähm, LGBTQI-People sind. Ähm, Gibt es da Ansätze, Ideen, wie man in diese Richtung kommt über das Individuelle und äh, ja über das individuelle hinaus. Also das, was man, die Unterhaltung, die man im Freundeskreis oder wie auch eben immer führt. Ich, würde anderen, oder? ich möchte Ihnen die Dank, weil es eine Tradition in Castellano gibt. Also für die Menschen, die nicht Deutsch die nicht sprechen, ich möchte noch ein Momenten sprechen. Ich möchte noch ein Momenten sprechen. Danke, Sagen, weil es ist sehr gut, dass wir haben Übersetzung in, in Spanisch so wir können die Leute, dass wir haben keine Deutsch, äh, äh, weiß nicht, dass wir sind Ausländer, wir können aufstehen, dass wir sagen und ich möchte auch sagen, dass für die Leute, Yo dass wir... du kannst jetzt sprechen, nur weil sie nicht den el bueno, que no somos alemanas, eh, los cuidados, acceder a ellos aquí en Alemania sin tener una red sin saber cómo funcionan y cómo se puede acceder a ellos, pues es muy complicado. Entonces, bueno, que existan redes de apoyo que, que ayuden a, a tener esa información, pues eh, creo que también es fundamental. Gracias. Da war, glaube ich, noch eine zweite Frage. Ähm, ja, auch nochmal vielen Dank. Ich habe, äh, während es um so konkrete Beispiele ging, immer an die ähm, Frauenberatungsbewegung gedacht in Deutschland, die ja auch von Anfang an eigentlich komplett ehrenamtlich waren, aber immer wieder auch ähm, das ganz stark reflektiert haben, gesagt haben, das sollte hier nicht ehrenamtlich sein, das ist eine super wichtige Infrastruktur, es gibt super viel Bedarf und ja auch von Anfang an ein sehr klarer Bestandteil war, das hier muss staatlich bezahlt sein. Und das ist ja jetzt Realität. Also ein Großteil der Frauenberatungsstellen sind also ich möchte nicht sagen optimal finanziert, aber sind deutlich sicherer finanziert, sind auch klar Langzeit gefördert, haben feste Stellen mit äh, über Mindestlohnbezahlung, qualifiziertes Personal. Also ich glaube, das muss kein Gegensatz sein, sondern manchmal können, glaube ich, auch so kleine ehrenamtliche Projekte halt Lücken von Carearbeit sichtbar machen und auch Lösungskonzepte entwickeln, die sich dann übertragen lassen. Also weil ich muss ja quasi bei großen Veränderungen mir auch sicher sein, dass sie funktionieren. Und so Pilotprojekte oder so sind ja auch was total Wichtiges, um gesamtgesellschaftlich herauszufinden, was überhaupt für mich, für andere, für Menschen funktioniert. Also da sehe ich so eine Verbindung. Und dann nochmal zum Thema Männer- und Care-Arbeit und Gesellschaft und Care-Arbeit. Es gibt ja durchaus Modelle wie dieses 4x4-Stunden-Modell, wo halt die Idee ist, dass alle Menschen vier Stunden Erwerbsarbeit leisten, vier Stunden Care-Arbeit, vier äh, Stunden politische Arbeit und vier Stunden Freizeit. Und das ist natürlich jetzt lange, lange hin. Das ist keine Realität, aber ich glaube, jede Form von Verkürzung von Erwerbsarbeit arbeitet ja auch darauf hin, dass mehr Platz und Raum geschaffen wird für mehr Care-Arbeit. Wir müssen sie halt einfordern. Genau. Okay, danke. Ich glaube, hinter dir war auch noch eine ähm, Mich würde nochmal der Punkt interessieren, ähm, den du, Mike aufgemacht hast, mit Aktion und Organisation sind kein Gegensatz. Ähm, lässt sich vielleicht ja auch erweitern auf ja, politische Stellungnahme nach außen und politischer Aktivismus und rebellisch sein ist kein Gegensatz zu konkreter Care-Arbeit, die man in irgendeiner, also ob das jetzt Beratung ist oder was auch immer, die man, oder Deutschkurse geben. Faktisch sagt mein Aktivistinnenleben aber, das ist ganz oft ein Gegensatz. Also meine Kapazitäten sind begrenzt, ich erlebe das auch in meinem politischen Zusammenhängen. Also mit dem ganz einfachen, wir müssen es zusammendenken, Scheitern wir ja in der Realität regelmäßig. Und du hast jetzt das mir relativ unbekannte Feld des Aids-Aktivismus nochmal eingebracht. Und mich würde tatsächlich nochmal interessieren, hast du da auch aus diesem Bereich Beispiele, noch ein bisschen detaillierter, als du es vielleicht schon angerissen hast, ähm, wo du nochmal erzählen kannst, wie hat das da eigentlich geklappt, wenn ich einerseits... Also ja, genau, ich glaube, es ist klar geworden. Danke. Okay, super, danke. Ein, zwei würde ich jetzt gleich noch mit, äh, wenn ihr noch ein, zwei Anmerkungen, Fragen habt und dann würden wir hier oben noch mal eine Abschlussrunde machen. Ähm, mich würde einmal interessieren, also eher in Bezug auf so Stadtentwicklungsthemen, ähm, ob ihr das auch mit, also äh, mit diesen Ansätzen der, ich glaube, 15 Minuten Stadt oder so, statt der kurzen Wege ähm, zusammendenkt, weil es ja auch immer eine Frage ist, wie erreichbar sind so, Community Center und so, ne? Also, dass es eben auch irgendwie ein Netzwerk von Strukturen in der Stadt gibt oder so, die erreichbar sind. Okay, prima, danke. Wie wollt ihr anfangen? Ja, ganz viele Fragen und sehr wichtige Fragen. Die Frage zum Land: Ich komme vom Land und das treibt mich auch immer so um und. Mein Vater hat mir letztens gesagt, du mit dieser Urban Citizenship und Stadten die ganze Zeit und äh, was sollen wir denn auf dem Land noch? Ähm, also genau, dass dieser Graben dann nochmals verschärft wird durch genau diese Städte, also in der Stadt passiert was und auf dem Land, naja. Ich habe das Beispiel schon gebracht von den feministischen Kollektiven, haben wir versucht Beziehungen herzustellen und dann eben auch vom, von den unterschiedlichen Alltagsrealitäten auszugehen. Es gab ein... Bäuerinnen zum Morgen beim Frauenstreik und da gab es dann die Diskussion, soll dieses Bäuerinnen zum Morgen jetzt nicht vegan sein? und es war dann spannend, oder? Einerseits, ja, so die Realitäten der urbanen Feministinnen, das kann doch nicht Fleisch geben. Also wir haben da ähm, es irgendwie geschafft, aber trotzdem diese, diese Verbindungen herzustellen zwischen, ähm, sagen wir, städtischen ähm, AktivistInnen, die sich für Sorge einsetzen ähm, für andere Sorgepolitik und auf dem Land. Und ich denke, es ist wichtig, diese Verbindung zu schaffen. Und es ist auch äh, das Beispiel von der Sol solidarischen Landwirtschaft vielleicht hilfreich, eben auch da Versorgungsnetze zu spannen, solidarische Versorgungsnetze. Ähm, ja, äh, zum Geld kann ich nicht viel sagen. Ich bin nicht Ökonomin, aber ich finde es tatsächlich die Frage, wie, wie können wir auch ähm, auf städtischer Ebene eher ähm, eine emanzipatorische Finanzpolitik umsetzen, das ist eine Frage, die ich ganz wichtig finde. Ich kann dazu einfach nicht viel sagen, aber ich denke, das ist zentral. Ähm, dass es sehr weiblich definiert ist, diese, äh, dies, äh, diese Arbeit und dass, äh, wir das, dass wir zu einer Umverteilung kommen können. Ja, eine Forderung, die wir jetzt schon seit vielen, vielen Jahrzehnten haben. Die Frage ist, was hat sich bewährt oder warum hat sich nicht so viel verändert? Und ich denke... Tatsächlich haben die Gleichstellungspolitiken jetzt auf institutioneller Ebene sehr stark eben auch diese Individualisierung und die Aushandlung in der Partnerschaft und, äh, ähm, so gesetzt und das das kann es nicht sein und ich denke schon da müssen wir eben auch über ja über über Politiken nachdenken die eben diese diese Arbeit aufwerten und ähm, und, und eben auch über Zeit- und Geldstrukturen und, und über Rahmenbedingungen, dass eben nicht nur die Arbeitszeitverkürzung, sondern eben auch, wie diese Arbeit, die unbezahlt ist, bisher auch sozial abgesichert werden kann, damit sie auch ähm, attraktiver wird. Also da ist, denke ich, auch noch eine große Lehrstelle, vor allem in der Schweiz. Also genau, ihr habt schon eine Elternzeit, wir haben das noch nicht. Ja? Ähm, immer noch nicht. Und zur Stadtentwicklung, ja, spannend. Es gibt ja auch dieses Buch Feminist City, das jetzt auf Deutsch übersetzt worden ist. Ich finde das sehr, sehr ähm, hilfreich. Auch dieser Blick auf die, sagen wir, die materiellen Infrastrukturen in der Stadt, auch die Wege und eben die Stadt der kurzen Wege. Und das deutet natürlich darauf hin, dass wir diese Sorgeinfrastrukturen auch nicht nur städtisch, sondern eben nachbarschaftlich, lokal, also in, in den Kiezen, wie er da sagt, oder in den, in den ähm, Quartieren, wie wir in der Schweiz sagen, denken müssen, dass es darum geht. Eben, auch ähm, wirklich ganz, ganz, ganz lokal zu schauen, was sind in den unterschiedlichen Quartieren für Bedürfnisse da ähm, und dort eben auch ähm, Sorgezentren zum Beispiel zu errichten, ausgehend von den vorgefundenen ähm, äh, Realitäten. noch Genau, ergänzend dazu noch, in der Hoffnung, dass dann vielleicht noch, noch mehr von euch auch was, was sagen wollen, damit es doch noch zum Ende hin so ein bisschen mehr so diesen Gruppen, genau, Gruppendialog kriegt, Charakter kriegt. Ich gehe jetzt deswegen nicht nochmal die, auf die Fragen, auf die du schon reagiert hast, Sarah, gehe ich jetzt nicht nochmal ein, aber... Oder vielleicht das auf alle reagiert, ich weiß es jetzt nicht. Aber ich glaube, was mir jetzt noch besonders im Ohr hängt, ist ja auch die direkt die Frage, die an ja mich gerichtet war mit dem Verhältnis von Aktion und Organisation. Das war jetzt auch nicht so gemeint, dass so dieselben Personen dann irgendwie beides machen müssen, ne? ähm, sondern dass es ja darum geht, um die Frage und das vielleicht auch in Verknüpfung mit der Frage, wie kriegen wir so ein Sozialzentrum ähm, eigentlich durchgesetzt, ähm, dass das geht, also vielleicht in Ausnahmefällen geht das halt über schwierige Verhandlungen ähm, und, und irgendwie darüber eine Öffentlichkeit herzustellen. In der Regel ist es aber nicht so, weil das sozusagen in dem Bereich der freiwilligen Aufgaben fällt von, auf kommunaler Ebene und ähm, die Kommunen sozusagen alle, wie wir wissen, in größtenteils, nicht alle in Deutschland, aber in, in, also die meisten Kommunen sind von ähm, sozusagen Sparmaßnahmen auch betroffen, äh, getroffen, betroffen die sie treffen müssen. Und gerade bei den Freiwilligen wird dann natürlich versucht, äh, möglichst ähm, einzusparen und ähm, im Grunde glaube ich, dass die alten Werkzeuge da immer noch die sind, die am besten greifen, nämlich dann, wenn alles andere nicht hilft, äh, müssen eben Räume ausfindig gemacht werden, die müssen dann irgendwie besetzt werden ja, und dann zweckentfremdet werden oder so. Und dann wird Druck aufgebaut. Und es braucht, das meine ich mit Aktionen und Organisationen, es braucht, glaube ich, diesen Druck von der Straße und es braucht den Druck von einer direkten Aktion und auch von zivilem Ungehorsam, der dann aber auch Hand in Hand geht äh, mit äh, Leuten, denen es vielleicht eher liegt, dann auch wirklich äh, in Dialog zu treten, in Verhandlungen mit äh, Personen in der Verwaltung und auf kommunaler politischer Ebene. Ähm, und ich meine, wir reden von sozialen Kämpfen ne? und das ist, soziale Kämpfe sind nicht eben nur runder Tisch, äh, zu dem sowieso viele erstmal gar keinen Zugang haben, sondern es braucht, wir brauchen weiter diesen Aktionismus, der ähm, diesen Druck aufbaut und auch eine Öffentlichkeit generiert ne? über, diese, über diese Themen. Ähm, und dass die Frage mit dem, wie mehr Männer, wie mehr Cis-Männer in, in die in überhaupt erstmal in Care thematische äh, Politikfelder zu, zu kriegen, das ist einfach wirklich eine krass schwierige Frage. Mir fällt es natürlich auch mega auf. Also es, ist, es fängt aber schon auch an, also auch in der Lehre, ne? sobald irgendwie das, das Thema irgendwie was mit Care oder sozialer Reproduktion zu tun hat, dann ähm, also gibt es eigentlich so gut wie keine Cis-Männer, die dort, teil, also unter den Studis, ähm, dieses Seminar besuchen. Ne? Und ähm, das ist wirklich, eine total, ich weiß auch nicht so richtig natürlich, äh, wie, wie sich das lösen lässt. Ähm, ich weiß, dass es gibt teilweise sowas wie ähm, ja schon auch so männerbewegte Zusammenhänge, die schon durchaus dieses Thema bearbeiten und da versuchen auch irgendwie ähm, ja, stärker auch sozusagen in linke Männerstrukturen rein, auch irgendwie zu, zu, zu wirken. Aber ich glaube, das ist eine Grundsatzfrage. Also da, es bricht sich einmal an diesem Verhältnis, also mit der, mit der Frage des Geschlechterverhältnisses. Und an der, die andere Frage, an der sich das aber ja auch bricht, ist halt, es gibt Leute, die sind mehr angewiesen auf solche Zusammenhänge und andere sind es weniger. Und was machen wir mit dieser Hierarchie eigentlich mit diesem Machtverhältnis, ähm, damit am Ende eben nicht die sozusagen die, die weiblichen oder weiblich gelesenen Personen ähm, und die, die wirklich existenziell abhängen, nochmal mehr als andere, diejenigen sind, die dann äh, solche, ähm, solche Strukturen, solche Bewegungs-Care-Strukturen irgendwie hauptsächlich tragen. Ich kann mir aber, ich also es ist super schwierig, <lacht> ich finde es ähm, ich finde das, ich kann das auch nicht beantworten, leider. Das aber ja aber vielleicht, ja, ja. Also wenn es jetzt noch äh, zwei, drei Anmerkungen gibt, würden wir die noch ähm, nehmen und dann, genau, Alex, war das eine Meldung? Ja. Und da innen auch noch. Mhm. Ähm, genau, und zwar geht es um, also zum einen <lacht> Sorgezentren, es also gibt ja heute Nachmittag nochmal einen Workshop und äh, der hier dran anschließt und an dem wir auch weiter diskutieren können und ähm, sozusagen ich glaube, bei den Frauenberatungsstellen das ist es noch mal ein bisschen anders. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Frauen, äh, Frauenhausbewegung angucken, da ist ja viel auch in staatliche Verantwortung ähm, übergegangen, aber eben mit einer sehr starken Zugangsbeschränkung. Also auch sozusagen, wer kann dann eigentlich, wer hat dann Zugang, wenn das äh, staatlich geregelt ist und ob man zumindest, wenn man jetzt sehr akut denkt, natürlich in der Zukunft wäre das anders. Und City ID, die wir leider in Berlin noch nicht durchgekriegt haben, ähm, Erleichtern dann solche Sachen. Aber wie gehen wir jetzt aktuell damit um und an welcher Stelle ist dann eigentlich auch selbst organisiert einfach besser, wenn wir Menschen mitmachen können? Und in der Richtung jetzt auch nochmal meine Frage an euch. Ich fand, teilweise kam so ein bisschen durch ähm, von wegen, wir, wollen, wir analysieren da, wo der Staat eigentlich das sonst als Ausfallmoment benutzt und da machen wir es dann nicht selber. Ich finde aber, das hat als Re Referenzpunkt so ein bisschen, das hat der Staat bisher gemacht. Und ich finde, die Frage müsste ja eher sein, welche Sachen wollen wir jetzt eigentlich selber organisieren und welche Sachen nicht, ganz egal, wie es irgendwann mal war. Und auch mit dem Prozess, ich kann damit wahnsinnig viel gut anfangen, dass man sich überlegt, was ist jetzt möglich, was ist subjektiv möglich, was ist staatlich möglich oder auch sozusagen, was die Mobilisierungsfähigkeit in Deutschland angeht und wollte da eigentlich nochmal fragen, ob ich das falsch verstanden habe oder wie ihr sozusagen das in euren jeweiligen Zusammenhängen diskutiert. Meldest du dich nochmal? Ähm, ja, danke auch nochmal von mir und äh, mich würde jetzt nochmal, oder was mich so ein bisschen umtreibt, ähm, eh schon, was gerade auch von äh, Mike Laufenberg nochmal angesprochen wurde, ähm, sind diese mega wirkmächtigen, was, äh was ich, ähm. Danke. Ähm, diese wirkmächtige äh, neoliberale Subjektivierung, ähm, auf die man ja auch in dieser Arbeit äh, immer wieder stößt und deswegen würde mich vielleicht nochmal ähm, interessieren, ähm, wie da Erfahrungswerte sind ähm, in solchen kommunalen ähm, Arbeiten und ähm, ja, wie man die Menschen miteinander solidarisieren kann, äh, wenn vielleicht diese neoliberale Subjektivierung etwas so äh, stark ist, dass vielleicht gar nicht so ein Interesse daran ist. Ähm ja, also ist so bisher meine Erfahrung. Die ist auch jetzt noch nicht so super lang, aber äh <lacht> ja, genau. Okay. Gab es jetzt noch eine Meldung? Nee. Gut, dann machst du. ich glaube, es geht immer noch nicht. <lacht> Danke. Ja, also vielleicht nur ein Gedanken da erstmal direkt dazu. Also ich, ähm, da haben wir nämlich jetzt auch noch gar nicht drüber geredet. Ähm, ich glaube, es muss irgendwie auch deutlich werden, dass das bessere Leben ist, dass es mehr Zufriedenheit generiert, dass es äh, Spaß macht auch. Also das ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil das Thema ist ja sehr, ähm, das Care-Thema ist ja auch vor allem sehr durch Ernsthaftigkeit aufgeladen und ähm, es auch mangels politischer und ökonomischer Ressourcen versuchen wir oft, das dann vielleicht auch sehr moralisch zu argumentieren, warum es jetzt wichtig ist, irgendwie sich dort auch mit einzubringen. Und ich glaube aber, dass das halt nicht das Problem löst. Wir, das, wir haben nur aber die Schwierigkeit, dass vieles im Care-Bereich nicht Spaß macht. Also und das ist auch noch ein Thema, über das wir jetzt nicht geredet haben, aber auch etwas, was ich zumindest, was mich sehr inspiriert hat beim Aids-Aktivismus, wo auch Räume geschaffen wurden, mit den traumatisierenden Effekten umzugehen. Von ähm, Bereichen im Leben, die eben sehr nah an Care liegen und die mit Verlust zu tun haben, die mit Trauer zu tun haben, mit äh, Überwältigung, mit äh, Angst, mit Frustration und auch dafür muss es eben ähm, Räume geben, wo das sozusagen gemeinsam und kollektiv thematisiert werden kann, auch wenn Leute sich ekeln, wenn Leute nicht mehr können. Es braucht sozusagen diese Strukturen, die auch das leisten können, dass das thematisiert werden kann, dass das besprochen werden kann, ohne dass das sozusagen dann moralisiert wird, ja, wie kannst du nur oder so. Ähm, und ansonsten würde ich mir trotzdem wünschen, also das auch ohne Care romantisieren zu wollen, ähm, weil nicht ohne Grund wird, ist das eine Arbeit, die immer nach unten runtergereicht wird äh, in der Gesellschaft. Also es ist eine Arbeit, die viele nicht gerne machen. Ähm, wobei wir da auch nochmal differenzieren müssen, also es, ne, manche vielleicht mehr als andere. Und da ist dann einfach eben diese Schwierigkeit, wie schaffen wir das aber, das nochmal anders als sozusagen wirklich Teil unseres Zusammenlebens ähm, zu, zu verstehen und auch nach außen sichtbar zu machen, dass das irgendwas macht, ja? also dass das, was mit einer Stadtgesellschaft macht, auch stadt land äh, beziehungen ähm, oder auch auf dem Land. Also ich nehme jetzt das Beispiel der Stadtgesellschaft, weil es da jetzt darum geht. Aber das ist, was mit der Stadtgesellschaft macht, wenn Care ins Zentrum rückt, des, äh, des Zusammenlebens. Und weil es muss, ich glaube, das ist das Problem der Linken ja ganz oft. Ne? Also es wird oft nicht als besonders äh, attraktiv angesehen, was, ähm, was sozusagen die, die Linke vielleicht anzubieten hat. Ne? sozusagen außerhalb der Linken, wird das nicht als besonders attraktiv angesehen. Das ist dann oft so, ah, Verzicht und das ist dann irgendwie total, man darf irgendwie nicht mehr Spaß haben und konsumieren und so. Ich sag's, mach's jetzt mal so platt, wie es ja auch oft dann einfach wahrgenommen wird. Ne? Und ich glaube, das braucht da wirklich so Gegennarrative, so ganz wichtig. Und da ist das, was auch schon heute genannt wurde, super wichtig wirklich an den Alltagsverhältnissen und den Alltagsproblemen der Menschen auch anzusetzen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das A und O, um zu zeigen, hey, das hat was direkt mit dir zu tun hier und dafür brauchen wir aber, deswegen bin ich so gespannt auf den Mapping-Workshop, also wir brauchen ja nicht nur ein Mapping sozusagen, was gibt es schon, alles vielleicht für Gruppen, für Orte oder so in der Stadt, sondern auch, sozusagen sowas wie eine groß angelegte Besprechung sozusagen eine Erhebung ja was sind eigentlich die Probleme die Bedürfnisse vor Ort in den einzelnen Stadtteilen und äh, was, was, was wünschen sich die Leute so ne? also das muss glaube ich das ist wichtig die so also dass alle so erstmal die Chance haben so mitgenommen zu werden und äh, sich da einzubringen und nicht dass irgendwann so eine Gruppe die sich überlegt hat was ist eine Caring City die dann so Infoveranstaltungen macht oder so, ja, so wird es nicht funktionieren halt, ne? Genau. Und ich finde aber die Frage von Alex so wichtig, aber vielleicht hast du da erstmal eine Antwort noch drauf, Sarah. Wir müssen jetzt auf, ich habe gerade Zeichen gekriegt, dass wir jetzt leider zum Schluss kommen müssen, ich finde die Frage von Alex aber auch wichtig, aber wir nehmen die sonst mit in den nächsten Workshop. Ja, ja.